Herzlich willkommen beim Eintracht Frankfurt Podcast, Ausgabe Nummer 416. Mein Name ist René, außerdem heute mit dabei der Marvin. Hi. Die Patricia. Hallo. Der Duke. Ja, Servus, hallo. Und Basti Halstenmann-Red. Gute und Grüße, René Klosterberg. <lacht> Wer wissen will, wo das herkommt, der muss die neue Folge von äh, 93 äh, hören. Empfehlung ist dabei, nichts trinken, essen, ihr könntet entweder daran ersticken oder euren Mitmenschen bespucken, je nachdem, ähm, ja, so ist das. Wir wollen heute reden über die Eintracht gegen Leipzig, über den kommenden Gegner Union, positive Corona Tests, Dummschwätzer, Empfehlungen und eine kleine Verlosung gibt es auch noch und eine gute Tat der Woche sehe ich gerade, haben wir auch noch hier im Dokument stehen, also es könnte etwas länger werden heute Abend. Aber am Anfang wie immer ein bisschen äh, Housekeeping. Wir möchten uns ganz recht herzlich bedanken für all den Support, den ihr uns äh, zukommen lasst. Vor allen Dingen auch jetzt in der Vorweihnachtszeit wieder und stellvertretend herausheben. Dafür möchten wir den Wolfgang und äh, den Patrick. Die haben nämlich kleine Extraspenden in der Woche äh, losgeschickt. Vielen, vielen Dank an die beiden stellvertretend für alle anderen, die uns hier so fleißig unterstützen. Und jetzt würde ich sagen, reden wir mal äh, über äh, Leipzig. Ich muss ja zugeben, im Vorfeld, ich habe dieses Spiel kurzerhand eigentlich irgendwie total vergessen. Und es ist mir dann um 18.30 Uhr angefangen und bis Sky dann irgendwie durch war mit irgendwie 18 Mal Werbung zeigen, war es dann irgendwie 20 vor und ich war dann überrascht, weil ich auch irgendwie die Aufstellung gar nicht vorher mitgekriegt habe, dass da ja doch einiges passiert ist. Also Barcock, So. Und der Weltmeister Erik Durm in der Startaufstellung. Was ist denn bitte mit unserem Trainer passiert, dass er so viel auf einmal rotiert? Kann mir das einer erklären? Patricia. Äh, ja, gute Frage. Also Hütte hat ja gegen Leipzig öfter mal so für Überraschungen gesorgt und hat dann scheinbar auch diesmal wieder nicht enttäuscht. Ähm, ich war aber auch sehr, sehr überrascht, vor allem halt über Durm, weil ich dachte, der ist halt komplett abgeschrieben ja. und plötzlich steht er in der Startelf und ich war so, okay, ja. Also, warum nicht? Aber ja, <lacht> deswegen, das war sehr verwirrend am Anfang, aber ähm, ja, hat ja dann doch eigentlich auch ganz gut geklappt. so. Wie, wie sehr hat es euch verwundert, dass er ausgerechnet auf der Rechtsverteidigerposition spielt? Gut, mich jetzt komplett gewundert, dass er überhaupt gespielt hat. Also, ich meine, es gibt ich natürlich ja. jetzt immer die Leute, gibt natürlich immer die Leute, die jetzt irgendwie Schlauschwätzer sind und sagen, das haben sie vorhin, das haben sie schon gedacht, das haben sie schon gesehen und der hat so gut trainiert, hat er wahrscheinlich auch. Alles gut und schön. Ja, ich habe den trotzdem nicht gesehen der war in den letzten Wochen halt noch nicht mehr im Kader. Und äh, jetzt dann wirklich in der Startelf zu spielen, das ist eine einigermaßen große Überraschung gewesen. Aber ich fand es insofern positiv, weil es natürlich auch doch eine gewisse Durchlässigkeit zeigt, bei der man ja nicht gedacht hätte, dass hier wirklich so ist, ja, weil Hütter ja in der letzten Zeit relativ häufig auf genau die gleiche Elf gesetzt hat. Insofern umso schöner und hat es ja auch bestätigt. Aber mich hat es gewundert, auch dass er äh, auf der Rechtsverteidigerposition gespielt hat, weil normalerweise würde man ja denken, na gut, du hast Chandler da, du hast Da Costa da. Und ähm, das ist natürlich auch ein deutliches Statement, dass Chandler und Da Costa ein Durm vorgezogen wird. Ja, da weißt du auch, was die äh, eine Stunde geschlagen hat fand ich auch. Also er war ja bei allen anderen Spielen, ich habe es gerade eben nochmal nachgeguckt, weil ich mir jetzt nicht sicher war, ob er irgendwann nochmal auf der Bank gesessen hat, aber er war bei allen anderen Spielen bislang diese Saison noch nicht mal im Kader für den Spieltag. Dafür hat er es aber ordentlich gemacht, wie die Patrizia auch schon gesagt hat. Also ich muss wirklich sagen, es ist jetzt nichts Überragendes oder wir haben jetzt, oh, die rechte Seite, unser Problem ist gelöst äh, durch den durm aber es war, wie ihr schon richtig gesagt, dafür, dass er nicht mal mehr berücksichtigt wurde, auch nur ansatzweise am, am Kader dran zu sein. Ähm, ja, muss ich, muss ich wirklich sagen, war das ein ganz ordentliches Spiel. Von ihm hat mich auch total überrascht, Marvin, du hast schon gesagt, äh, Chandler da Costa fällt einem da natürlich sofort ein. Auch Touré, äh, ich glaube, vorher war auch noch ein Interview, wo es nochmal hieß, ah, äh, auf ihn wieder bauen und so weiter und so fort, äh, war dann doch schon überraschend. Aber auch die anderen Positionen, ihr habt es ja schon gesagt, wurde ja doch relativ viel durchgewechselt, äh, dass ein so so wieder zurückkehrt oder auch äh, ein Barcock dann äh, auf der Position spielt, Kostic gut war zu erwarten. Aber waren schon so ein paar Positionen, auch gerade wenn man überlegt, wichtige Positionen, die ein Hütter normalerweise so, nicht einfach freigeben würde. Lag natürlich mit auch an der, äh, aus der an dem kurzfristigen Ausfall von Rode. Oder denkt ihr, dass tatsächlich auch ein, ein So so nah dran war, dass da generell eventuell ein Wechsel auch stattgefunden hätte, wenn. so also kurzfristig die, war der Ausfall nicht. Das verstanden schon ein paar Tage vorher eigentlich. Klar, ja, stimmt, stimmt, stimmt, stimmt. Ja, ja, ja, ja, das, das ist schon richtig. Ja. Also ich glaube schon, das war eine geplante Aktion, Basti, oder? Mit So? Ja, ich denke auch, Rode hat das letzte Spiel auch schon nicht gespielt. Ähm der war letztes Spiel auch schon verletzt, korrekt. Genau, und da war es kurzfristig. Ne? Okay, ja, da war es kurzfristig, jetzt war das schon ein bisschen ein bisschen länger klar, also von daher, dass er da irgendwas tut, aber er hätte ja auch da wieder auf, äh, auf Chor setzen können, wo er ja auch gesagt hat, er ist so ein bisschen für ihn der Offensivmann. Gut, wir hatten ja beim letzten Mal schon gesagt, dass wir das So auch nochmal eine Chance geben sollten und ich fand auch, dass er das sehr solide äh, gemacht hat, seine Rolle des, des Mittelfeldspielers, der die Bälle da nach vorne trägt. Mhm. Ja. Fand ich auch tatsächlich. Also ich meine, also ich glaube, ich glaube, ja. jeder war überrascht über diese Aufstellung. Aber es ist beruhigt einen so ein bisschen zu denken: okay, äh, da ist niemand, der nicht in die Startelf und oder in den Kader gelassen wird, der es eigentlich verdient hätte, nur weil der Trainer ihn nicht mag. So, das gibt es ja auch manchmal. Du hast das Gefühl, das ist völlig egal. Ich glaube auch sogar, dass Hütter über seinen Schatten springen würde und irgendwann wieder da Costa spielen lassen würde, falls irgendwie was ist. Also von daher bin ich da relativ entspannt, was das betrifft, war aber sehr überrascht und habe gedacht, ah ja gucken wir mal, aber ich hatte auch keine große Angst, weil was soll gegen Leipzig halt schief gehen? Ja, das ist so der, der zweite Punkt. Also einmal hast du generell dieses, äh, dieses Thema, dass du andere Spieler ähm, auf den Platz schickst. Dann hast du ja auch noch dieses Thema, ähm, irgendwie, du spielst auch mit einem anderen System. Sie haben ja dann teilweise tatsächlich mit Viererkette gespielt. Und dann hast du auch noch dieses Thema mit, ähm, dass du gegen einen Gegner spielst, gegen den du eigentlich nicht viel ähm, erwartest. Was heißt erwartet, das ist eigentlich falsch, sagen wir mal so. Wenn du nicht gewinnst, hast du eine sehr natürliche Argumentation zu sagen: Naja, das war ja klar, das war oder, oder war abzusehen, hier keine Punkte zu holen. Was halt auch wieder so ein bisschen den Druck rausnimmt. Bevor wir darüber reden, vielleicht noch einmal kurz: äh, System tatsächlich jetzt mit zwischenzeitlich Viererkette. Also, mich hat es gefreut, das zu sehen, und ich fand auch, dass die Mannschaft mit dem System sehr gut zurechtgekommen ist. Ja, ich glaube, wir haben Marvin unterbrochen. Sorry. Also ja, Marvin. Ich habe nichts gesagt. Was ist los? Also ich Warum wurde ich jetzt angesprochen? Also, keine Ahnung. Weil du also, hier unser Systemfachmann. Du bist. hast doch keine Frage gestellt, ehrlich gesagt. Also stell mal eine Frage. Nee, ich hab, ich als, ich, als ich eingesetzt habe, wolltest du was sagen und dann. Äh also. Achso, ich okay. wollte eigentlich was zu Spielern sagen, aber gut, okay. Genau. Ähm, ich, was? Ich habe, hab, wie gesagt, ich äh, stell mal eine Frage. René, nee, dann kann ich drauf antworten. Wie positiv <lacht> wart ihr äh, überrascht, tatsächlich jetzt ein System mit einer Viererkette zu sehen? Oder gar ja, natürlich war, ich schon über, äh, natürlich war ich schon einigermaßen überrascht und ich war auch überrascht, dass beispielsweise Hasebe nicht gespielt hat, ja, der ja in den letzten Spielen halt doch immer noch da war. Ähm, klar, das war schon für mich eine größere Überraschung, ich fand das aber gut und ich fand auch gut, dass wir hier wie selbstverständlich über einen Spieler wie Endika sprechen, der da seine Position gefunden hat, in, rechts rechtsturm Ja, es hat für dieses Konzept, für dieses Defensivkonzept auf jeden Fall gut funktioniert und hat mich gefreut. Es schien ein wenig, als würde Hütter, ähm, der in den vergangenen Wochen für, seinen mangelhafte, ähm, für seine mangelhafte äh, Flexibilität das ein oder andere Mal ermahnt wurde oder zumindest sich angegriffen gefühlt hat, ähm, allen Kritikern beweisen, dass er durchaus flexibel sein kann. Das hat sich jetzt hier bestätigt. Das ist äh, schön. Ja, ähm, so kann es funktionieren. Das Problem ist nur, was ich in Zukunft sehe, dass das gegen offensivere Gegner, also gegen äh, nee, gegen Gegner, bei denen man selbst offensiver sein muss, nicht im gleichen Maße funktionieren wird, gehe ich von aus. Trotzdem war das für den Moment auf jeden Fall gut. Und auch Spezies, äh, Hütter-Spezies wie äh, Ilsanke haben für mich hervorragendes Spiel gemacht, das auch mal be äh, belohnen muss, auch, muss man auch mal hier lobend erwähnen. Das hat mich auch gefreut, weil der Typ ja immer noch ein korrekter Ju äh, Johnny ist. Ne? Ich glaube, es fasst sogar zusammen, was wir, letztes, was wir letztes Mal gesagt haben. Dass wir... Dass es völlig egal ist, wie das System ist sondern dass es auf die Einstellung einkommt. Ich fühle mich da bestätigt im Endeffekt. Was wurde diskutiert, Ilsan, muss raus und sonst klappt es nicht? Das ist richtig, ja. Mhm. Jetzt hat es geklappt, obwohl er drin war, Barcock ist drin, dann hast du mal Dost rausgenommen. Im Endeffekt ist es egal, weil du, René, du hast gesagt, das war ja auch keine Viererkette, sondern das war, das wurde zur Viererkette, wenn Kostic halt noch nicht die komplette Luft hatte, um diese Linksverteidigerposition komplett 100 Prozent hin und her zu spielen. Die hat sich dann verschoben, dass Indica ein bisschen rausgegangen ist, aber eigentlich war es ja eine Fünferkette so. Das heißt, du hast da eine Flexibilität gehabt, um auch Kostic zu entlasten, dass, weil das klar ist, dass der noch nicht bei 100 ist. Du um kannst du von alleine lassen, weil du ihm sagen kannst, ja, Digga, du hast wahrscheinlich schon gedacht, die Nummer ist durch, rennen jetzt ein bisschen. Das heißt, der konnte diese Disbalance da ein bisschen ausgleichen. In dem Momenten, wo sich das zu einer Führerkette verwandelt hat, dann hast du mit Barcock endlich jemand von alleine gelassen, der sich seine Chance verdient hat mit seinen Kurzeinsätzen. So sollte es ja auch laufen. Ja. Zu denken, okay, der kommt immer wieder rein, die Leute fordern ihn und dann kriegt er die Chance und dann nutzt er sie. So, ich, das ist eigentlich alles ideal gelaufen. Aber Marvin hat den richtigen Punkt schon gesagt. Das war eh nicht das Problem gegen Leipzig. So, ja, ich, selbst, du hast gesagt, selbst schon wieder verloren, wäre es da so gewesen, aber diese Art von Spielen, das hat die Eintracht letzte Saison schon bewiesen, da hat sie Leipzig auch zweimal geärgert. Das ist auch super, dass die Eintracht keine Angst vor solchen Teams hat mir steckt es trotzdem noch in den Knochen, beziehungsweise habe ich wir reden über zwei völlig verschiedene Sportarten, wenn die Eintracht jetzt gegen schwächere Mannschaften widerspielt und dann eben du eben das nicht machen kannst, wo das halt nicht auch okay ist, sich so hinten reinzustellen und oder so auf Konter zu lauern oder auch teilweise echt lange Bälle spielen. Das war für diesen Moment gut, lässt allerdings leider gar keinerlei Schlüsse äh, ableiten, auf das Spiel, wenn wir jetzt bei Union Berlin spielen, sondern das sind ja, einfach andere Spiele, wo die Eintracht echt gut aussieht. Auch unter Kovacs schon so. Das ist fast trainerübergreifend. Hast große Mannschaften, die Eintracht hält geil dagegen, so. Ja, und das ist genau der Punkt. Ich glaube, genau die Punkt. Systematik kannst du halt für dieses Spiel kannst du die bewerten, aber für mich viel wichtiger war nicht die Systematik, sondern die Einstellung. Und die Eintracht war 90 Minuten konzentriert und das hat dann für einen Punkt gegen ja, ich sag mal, an dem Tag normalformmäßige Leipziger gereicht, was auch dann super ist. Ja, das ist genau Trotzdem eine Frage an euch. Meint ihr denn, dass wir vom System her, auch wenn das natürlich jetzt... Äh gegen Leipzig hat es funktioniert, habt ihr, schon, habt ihr schon richtig gesagt. Denkt ihr denn, dass wir dieses System und diese Gruppierung, habt ihr habt ja schon gesagt, ein paar vakante Positionen sind rausgefallen, wie ein äh, Hasebe, der ja vorher sehr viel Spielzeit bekommen hat oder auch auf der rechten Seite. Meint ihr, das sehen wir öfter? Patrizia, wie siehst du das? Meinst du, wir sehen diese Aufstellung? Ist das jetzt so, was, wo Hütter sieht, ob es funktioniert und vielleicht sehen wir das jetzt mal zwei, drei, vier Spiele hintereinander? Ähm, ich weiß nicht. Gut, also auf, ein, auf, ein paar Ausfälle haben wir ja sowieso wahrscheinlich. Also zumindest ja einen. Ja eben, also es kommt auch immer auf die Personalsituation so ein bisschen an. Aber auch, ähm, wie Basti schon sagt, es kann halt auch gut sein, dass das jetzt war, um Kostic da ein bisschen zu entlasten, aber trotzdem einsetzen zu können. Ähm, weiß halt nicht, wenn der bei 100 Prozent ist, wie sich es dann ändert. Und halt auf Dauer gesehen, es ist ja jetzt auch demnächst bald Winterpause, ähm, wo dann ja Abraham auch seine Karriere beenden wird. Und dann weiß ich halt nicht, ob das personell überhaupt geht. Also wir haben dann noch Tuta. Also Hasebe kann das ja nicht spielen in diesem, in diesem System, wo es teilweise eine Viererkette ist. Also da sehe ich ihn einfach nicht. Ja. Es ist halt einfach dieser Spieler in der Mitte in der Dreierkette. Mhm. Ähm, wenn Abraham weg ist, hast du dann halt ja Hintin, Dika und Tuta. Ich weiß nicht, ist Tuta schon so weit, dass er Stammspieler ist oder brauchen wir dann noch einen weiteren Innenverteidiger, um das System so zu spielen. Deswegen ist das für mich noch ein großes Fragezeichen, ob das dann auf Dauer so geplant ist und wenn ja, mit wem auch. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt tatsächlich. Ja. Ich glaube nämlich auf jeden Fall, du sprichst hier einen guten Punkt an, da wir müssen das im Laufe auch, gerade wenn es dann Richtung Winter geht und Transferperiode, müssen wir das auf jeden Fall sehen, weil ich glaube, wir brauchen. Wenn, ähm, ja, Hasebe dementsprechend jetzt auch dauerhaft so ein bisschen nicht, das werden wir sehen, aussortiert wird es jetzt so viel gesagt, aber nicht mehr äh, ganz vorderste Reihe spielt und Abraham ist ja jetzt fix, dass er auf jeden Fall uns im Winter verlassen wird. Du musst einen weiteren Innenverteidiger auch verpflichten. Denn äh, natürlich gibt es Leute, die auch in der eigenen Jugend, beziehungsweise auch schon manchmal mit den Profis mitkicken, die haben das ein oder andere Potenzial auch in Tuta. Aber ich glaube, du wirst einen so gestandenen äh, Verteidiger wie Abraham und auch einen entscheidenden Stammverteidiger wie ähm, Hasebe nicht eins zu eins mit Tuta ersetzen. Können vielleicht, wollen vielleicht schon, aber können eher nicht, ohne dass du halt sagst, du setzt die Qualität damit ein wenig aufs Spiel. Also ich glaube, das wird auf jeden Fall essentiell. Das wird wahrscheinlich die erste Position, die nachverpflichtet wird im Winter, wenn überhaupt was passiert. Da müssen wir halt sehen, was überhaupt finanziell möglich ist. Aber wenn, dann auf jeden Fall. Touré keine Alternative für euch, für die Innenverteidigung? Nicht in der Innenverteidigung, nee. Ich ne, also ich mein, ich finde, ich kann es gut, guter Punkt, Dennis, kann ich absolut nachvollziehen. Normalerweise ist Turner ja durchaus jemand, der auch äh, hast so gesagt ne, äh, ja, Ture. ist Ture Ture. durchaus jemand, der auch schon öfter Innenverteidigung gespielt hat, auf jeden Fall. Problem ist aber, dass ich jetzt auch nicht nur, weil jetzt Durm jetzt schon mal ein gutes Spiel gemacht hat, was super ist und was mich auch für ihn freut, dass ich ihn jetzt nicht dauerhaft auf der Rechtsverteidigerposition sehe. Wir müssen irgendwie sehen, wir haben ja öfter mal über Mami gesprochen und seine, seine Qualität ist hinlänglich bekannt, gerade als Rechtsverteidiger. Jetzt müssen wir nur sehen, dass wir den irgendwie dauerhaft auf, auf diesen Track bekommen, dass er als Rechtsverteidiger im Stamm spielen kann, und vielleicht noch Konstanter Spiel, das ist ja genau der Punkt. Und dann sehe ich ihn trotzdem auch vor Durm und dann ist halt die rechte Seite irgendwie voll und dann äh, heißt Verstehe, das, dass ich, ja. in der Innenverteidigung mhm. wieder eine Vakanz da ist. Das ist, deswegen würde ich halt sagen, eher rechts. Ja, wäre ich auch tendenziell gut von daher ja also stimme ich euch zu ich glaube wenn wir in, in der Winterpause noch mal nachlegen dann wäre die Innenverteidigerposition so dass die erste Stelle an der man da was tun sollte ich äh, bezweifle leider noch so ein bisschen dass da was passiert aber da haben wir ja noch vier Wochen Zeit und äh, dann sehen wir da vielleicht noch ein bisschen noch ein bisschen mehr Find eine ich, Position die ich gerne noch auch mit euch noch besprechen würde ganz kurz ja. noch René ähm, hatte euch es gewundert dass Dost ähm, ja, ich sag mal so spät dann auch erst gekommen ist oder dass er generell dem System an der Stelle weichen musste oder äh, war das für euch ja okay, äh, wir sind alle ein bisschen defensiver, die Ausstellung äh, Viererkette und so weiter, dann fliegt Dost automatisch raus äh, und äh, dass dann im Endeffekt der Wechsel dann Dost-Silva an der Stelle war wahrscheinlich klar, weil 1-1 halten, aber wie, wie, wie seht ihr das? War war Dost für euch ein logisch, logischer Wechsel vorne? Du meinst jetzt, dass er draußen geblieben ist oder dass er eingewechselt wurde? Bei, bei, bei, bei der Ausstellung muss man doch wirklich, also es waren so ein paar Situationen, wo man gedacht hatte, ah, okay, ähm, die alte Eintracht ist jetzt mal, hätte jetzt einfach mit langen Bällen versucht, einen, einen Stoßstürmer vorne noch ein bisschen einzusetzen, wo wir also wirklich sagen müssen, da ist Dost natürlich prädestiniert dafür. Ähm, hm. Vielleicht dann noch so einen Lucky Punch zu machen, ähm, wäre vielleicht auch von Anfang an vielleicht eine Taktik gewesen, die man hätte sagen können, wir ziehen uns eher zurück, spielen mit langen Bällen, versuchen das nach vorne. Für mich war es nicht klar. Also ich muss sagen, wenn ich auf meine eigene Frage antworten würde, würde ich sagen, nein, hat mich tatsächlich gewundert. <lacht> Denn das ist er, Pe das Perpetuum Weise. mobile des eintracht <lacht> kann Fragen Monat selber stellen ja, und Frage auch gleichzeitig beantworten. Ja. <lacht> äh, nein, aber, aber, aber da wollte ich eigentlich also, ja. hat, hat, euch das, hat euch das eher gewundert oder sagt ihr, nein, das ist das passt zum System, die anderen beiden waren einfach besser Vorne mit Kamada und Silva, die äh, sind momentan einfach mehr im Flow und deshalb ist das halt so. Ähm wie ist denn ich euer Statement? Fand, ehrlich gesagt schlüssig. Ich fand es, ja. ehrlich gesagt, schlüssig, weil du mit, weil du jetzt natürlich, Kostic ist auf jeden Fall jemand, der sehr viele schlank, Flanken schlägt, Schlanken pflegt also schlank, flägt, ja, ja. Und, auch, ja. und auch Flanken schlägt. Ja, das ist auch vollkommen, kann ich nachvollziehen, aber bei Barcock ist ja eigentlich jetzt nicht so, dass ich jetzt seine, seine Flanken, die er mal schlägt, dass die von großartigem Erfolg gekrönt ja. sind. Deswegen ja. habe ich da gesehen, dass wir eher das spielerische Element hier stärken wollen und da sehe ich mhm. dann ebenfalls spielerisch weiter vorne in Silver als Silver. In Dost. Insofern ja. hätte richtig. ich dann gesagt, dass die Spieler, Variante sinnvoll ist, Basti. Siehst du das ähnlich? Ja, ich habe es ja schon mal gesagt, dass äh, Dost jemand ist, der halt dein Spielsystem auch ein bisschen einschränkt, weil er eben nicht unfassbar. Ja, doch, er nimmt schon am Spiel teil, aber auf eine sehr andere Weise. Also die prall lassen Pam. Also da brauchst du schon sehr, sehr viel Schnelligkeit auch um dich herum und mehr Eingespieltheit und du musst den halt in Szene setzen. Und du hast ja, was viele vergessen, man hat mit Silva auch jemanden, den man in Szene setzen muss. Das heißt, in dem Moment, wo du mit Dost und Silva spielst, musst du in der Lage sein, die beiden irgendwo in Torni in Szene zu setzen, und weil die, die ne? ja, ja, ja. beide ja. keine Stürmer sind, die Leute aussteigen lassen können und oder einen überrennen. Selbst Silva ja. ist das nicht. Ja. Der hat oft den Ball und der, der rennt dann nicht einfach geradeaus, wie Kostic zum Beispiel macht, oder der rennt keinen weg, wie Rebic das gemacht hat. Der ist halt, der ist halt Geil, mit dem musst du zusammenspielen so das ist kein Individualstürmer der die irgendwie Tore schießt nur weil er er weiß ich nicht die Fähigkeiten hat sondern die musst du einsetzen weil das ist genauso und ich glaube einfach dass das jetzt äh, taktische äh, taktische Überlegung hat einfach zu sagen okay ich will vielleicht ein bisschen mehr Wendigkeit in mein Spiel kriegen bin da variabel und das finde ich auch völlig okay also ich finde völlig okay dass man nicht immer sagt die beiden spielen immer weil wie gesagt du dir da dadurch auch so eine gewisse Variabilität raubst und ich sehe, das sie relativ entspannt, muss ich sagen. Als ich die Startaufstellung äh, dann gesehen habe und gesehen habe, dass sowohl Kamada als auch Barkow da spielen, war das für mich schon die logische Konsequenz, weil zumindest meine Vermutung war, dass man es halt an vielen Stellen eher spielerisch lösen will und eben nicht mit den langen äh, Bällen. Von daher war das die logische Konsequenz und auch der Wechsel dann später auf Dost, nachdem man ja dann in der zweiten Hälfte stärker auf diese mehr Fünferkette als äh, dann Viererkette tatsächlich gespielt hat, war ja schon relativ klar, dass man dann eher auf so eine, auf so eine lange Ball- und Konterthematik geht und dann passt so ein Dost, der natürlich so einen Ball dann vorne festmachen kann, schon wieder eher. Und das ist auch so ein bisschen das tatsächlich, was mich in diesem Spiel gestört hat, dass man gefühlt in der zweiten Halbzeit mehr versucht hat, dieses Thema irgendwie zu verwalten und dann ein bisschen Druck rausgenommen hat. Und dafür damit, fand ich, kam war wieder so ein bisschen aus diesem Rhythmus raus. War das nur meine Wahrnehmung oder war das auch, oder habt ihr das ähnlich gesehen? Fragen wir uns dann so rum. Welchen Rhythmus meinst du denn? Was war dein Problem? bei in was der ersten Hälfte, dadurch, dass wir halt eben dann sehr variabel im Spielsystem waren, versucht haben, Dinge irgendwie spielerisch zu lösen, waren wir in so einem sehr guten Flow. Ich meine, wir hatten ja sowieso dieses Thema, dass wir ja diesen eher mitspielenden Gegner hatten, der uns auch Räume angeboten hat. Das heißt, wir konnten uns ja oder mussten wir uns jetzt nicht nur irgendwie unter Druck setzen und irgendwie das Spiel machen, sondern das war in so einem offenen Schlagabtausch. Und ich fand, das hat vom System her und vom Flow ganz gut gepasst. Und als sie aus der Halbzeitpause rauskamen und sich direkt in dieser stärkeren Fünferkette positioniert haben, die man zwar vorher schon gesehen hat, aber nicht so statisch, wie es zum Beginn der zweiten Halbzeit war, war meine Einschätzung, dass jetzt so ein bisschen die Marschroute war, mh, Ergebnis verwalten... Keine Risiken eingehen, eher so, ja, lass mal gucken, langer Ball, Konter. Und damit sind wir so ein bisschen aus unserem Rhythmus rausgekommen. Es hat zumindest nicht mehr so gut funktioniert, ja. Aber keine Ahnung, ob das jetzt speziell an der Umstellung lag. Nee, ja, also ich würde dir versuchen zu widersprechen, wenn ich ehrlich bin. Ja, ich habe direkt nach ich habe direkt nach dem Anpfiff eigentlich schon das weiterhin offensive Eintracht gesehen, wenn du überlegst, dass direkt, äh, direkt nach Anpfiff, keine Ahnung, roundabout 50. Minute oder irgendwas, da habe ich noch den den den Schuss von Kostic im Kopf und das war ja äußerst knapp, weil ich glaube, Gulashi war noch dran ja. und da habe ich schon gemerkt, okay, also es ist weiterhin, also, also so von Verwalten war eigentlich nicht so die Rede, du hast halt gemerkt, dass, dass, dass Leipzig schon irgendwie ihre Stärken dann langsam wieder an, an Mann und Frau bringt, beziehungsweise nur an Mann. Dann ist Angelinho da am Start, der natürlich einfach ein, ein extrem guter Spieler ist. Den musst du halt auch dauerhaft mal bearbeiten. Wir wissen ja dann in der Folgezeit, gab es die ein oder andere Schwäche in der Abwehr, die das zu dem Gegentor geführt hat. Grundsätzlich fand ich aber, dass ich zum ersten Mal keine zwei unterschiedlichen Halbzeiten der Eintracht gesehen habe. Okay, dann habe ich es vielleicht nur... Gesehen, fand weil auch, ich gedacht habe, ich fand, hätte es gesehen irgendwie. Weil ich fand, nicht. die waren über 90 Minuten auf Temperatur, das muss man schon sagen. Und man muss halt bei solchen Sachen auch den Gegner ein bisschen mit einrechnen. Und egal, wie wie Leipzig manchmal irgendwie in so einen Automatismusmodus schaltet, die sind trotzdem halt immer gut. So Alleine die einzelnen Spieler. Und die, ich glaube, das Gefühl, selbst wenn die nicht auf Hochtemperaturen laufen, dann haben die halt so ein Grundrauschen in sich, dass die aber trotzdem immer in diesem System sind, die stehen immer und die wissen, was man mit dem Ball macht. Ich glaube, da musst du halt schon, die Eintracht, um das Spiel zu gewinnen, hätte die Eintracht wirklich über sich hinauswachsen müssen. Ich glaube, so war das für die Eintracht, wie sie gerade in Form ist, wie wir die Eintracht in den letzten Wochen gesehen haben, völlig in Ordnung so Es hat ja auch gar nicht viel gefehlt. Wenn du siehst, das ist dann auch wieder die Sache, Diese, das sind ja meistens dann individuelle Fehler, die dann zu den Toren führen. Aber wenn du gerade die Entstehung zum 1-1, wie frei dann, der Gegenspieler sozusagen dann auch flanken kann, er muss natürlich viel früher rausgegangen werden. Da sind so kleine Unzulänglichkeiten, aber auch Durm, glaube ich, mit beteiligt der nicht draufgegangen ist. Ja, es ist natürlich dann, wo man sagen kann, Affi ärgerlich und das führt dann natürlich zum Gegentor prinzipiell, aber gehe ich voll mit dir, Basti, auch Marvin. Ich muss sagen, die haben schon 90 Minuten Power gegeben, aber auch das ist immer mal, ist dann mal ein kleiner Durchhänger kurz drin, der fällt dann nicht so auf. Die stärkeren Teams wie Leipzig nutzen das dann halt doch aus, kommen dann halt doch noch mal zu, zu gefährlichen Torschancen. aber prinzipiell, also wenn wir mit der Leistung bei manch anderem Gegner gespielt hätten und die nächsten Wochen ja, auch noch das spielen, ist doch das Ärgerliche. Das ist doch genau der Punkt, Dennis. Du sprichst hier doch das, den Kern der gesamten, des gesamten Rumlavierens, auch was wir hier gerade machen, Dinge gut zu verkaufen, die uns im Kern aber einfach ärgern, denn natürlich am. <lacht> Gegen Leipzig gut gespielt. Ja? Und wir brauchen auch, wir können noch 20 Minuten über das gute Spiel gegen Leipzig reden, Aber was ist das alles Wert? Wo ist der Wert davon, wenn du halt nur einen Punkt gegen Scheiß-Köln holst, wenn du gegen absurd erbärmliche Bremer nicht in der Lage bist, dreifach zu punkten, ja, dann ist halt, dann ist halt ist die ganze Sache irgendwie. Das ist es die macht halt ja. schwierig. Ja? Das hat halt es nicht vergessen. Ja. Stuttgart, Stuttgart ist für mich nochmal ein anderes Niveau, weil ich Stuttgart eigentlich besser sehe als als äh, dieser Kakao aus Bremen größer. Dieser ja, klar, es ist nochmal eine andere Qualität, aber auch da hättest du, wenn du dich über zwei Halbzeiten angestrengt hättest und vielleicht auch ein bisschen mehr Einsatz gezeigt hättest, da locker Punkte mit mehr Punkte mitnehmen können. Ja. Ja. Bin ich da zu hart, Patricia, oder siehst du es genauso? Nee, ich sehe das prinzipiell genauso. Ich will mich nur nicht schon wieder darüber aufregen, weil das. ich habe das Gefühl, das hat mich zuletzt richtig runtergezogen. Also es war jetzt die Länderspielpause und ich hatte wirklich vor dem Spiel gegen Leipzig gar keinen Bock. Also das war wirklich seit Pandemiebeginn, glaube ich, so mein tiefstes Loch, in dem ich hing. Und ich habe mir so gedacht, ich habe keine Lust mehr auf Fußball und es würde mich nicht stören, wenn jetzt irgendwie noch fünf Wochen Pause wäre, weil ich, ich pack das nicht mehr. Und ich glaube, es hing auch ein bisschen damit zusammen, dass ich mich so sehr halt über diese ganzen Unentschieden geärgert habe, ähm, die halt so unnötig waren. Und äh, ja, jetzt gegen Leipzig, es war zumindest so ein bisschen, ja, ich würde es schon als kleines Erfolgserlebnis so bezeichnen, einfach weil das das erste Unentschieden war, wo ich mich nicht drüber aufgeregt habe, sondern drüber gefreut habe, dass ich gesagt habe, hey, das ist ein Ergebnis, damit kann ich sehr gut leben und das hätte ich mir vorher halt nicht ausgemalt und nicht im negativen Sinne. Und deswegen ja. Ähm, ja, hat das so ein bisschen geholfen und deswegen will ich mich auch gar nicht mehr so krass dran aufhängen, weil das hat mich echt so runtergezogen, glaube ich, ähm, zusätzlich zu den ganzen Umständen, die ja sowieso vorherrschen. Das verstehe ich. Ja, das kann ich absolut nachvollziehen, ja, ja, genau, es ist halt so eine Kulmination und ehrlich gesagt, wenn ich die Stimme von Basti höre, dann ist er auch noch nicht am Höhepunkt seiner Euphorie <lacht> angekommen, oder? nee es ist ja, so habe ich ja gesagt, also das ist genau das, du, die, die, die, die, diese Bewertung von den vergangenen Spielen fließt mit in dieses Spiel ein und a, dass du die Chancen halt verpasst hast und denkst, du kannst dich über den Punkt nicht freuen und b, wenn du die Leistung überträgst, du denken, na gut, hättet ihr euch mal da und da 90 Minuten konzentriert, dann wäre es jetzt nicht so, aber ich habe auch keine Kraft in dieser Corona-Zeit, mich da jetzt noch länger drüber aufzuregen, es nervt mich halt. so. Und dann denke ich mir: aber gut, das ist so, dann müssen wir halt jetzt mal gucken. Und dieses mal gucken beschreibt glaube ich genau das, die Situation, muss halt jetzt mal gucken. Dieses Spiel ist nichts wert, wenn du jetzt wieder in, bei Union Berlin verlierst, so. Also, dann, wenn du jetzt bei Union Berlin verlierst, hast du ja theoretisch wieder so einen Schnitt zu so sagen, okay du hast gegen Leipzig verloren und in Berlin Punkt holst, alles ganz normal, Platz 11 wirst du irgendwie festigen. Solche Spiele kannst du, glaube ich, dadurch, dass so du ständig unentschieden spielst, ist halt so. Dadurch, Wenn du ständig unentschieden spielst, wird halt ein Unentschieden gegen Leipzig auch irgendwann so, ja, pf, keine Ahnung. Ja. Und du musst dann halt auf, auf musst halt jetzt in den nächsten Spielen zeigen, dass du vielleicht mal zwei Spiele hintereinander gewinnst, da kannst du auch wieder ein paar Mal Unentschieden spielen oder verlieren. Ja. Aber du musst halt irgendwo diese, diese Grundzufriedenheit schaffen, dass du dich dann wieder über kleine Sachen wieder freust. Weil, und da will ich ein bisschen auch mahnend sein, die Saison ist jetzt schon ein Stück. Ich habe immer das Gefühl, die denken, ja, es ist noch früh in der Saison und bla, ja, so früh ist es jetzt nicht mehr. So, die Saison hat auch nicht unendlich viel Spieler und jada, jada, jada ist Winterpause. Und da muss jetzt halt gucken. Ich bin weit davon entfernt. Klar ist, dass das erste Unentschieden, was sich geil angefühlt hat, aber es wird sich erst richtig geil anfühlen, wenn jetzt, wenn das quasi. Ableitung auf die nächsten Spiele macht, im Sinne von, die Eintracht ist jetzt immer 90 Minuten konzentriert. Das heißt natürlich nicht, dass wir jetzt immer gewinnen, aber wenn du das Gefühl hast, die sind jetzt immer 90 Minuten konzentriert, passiert es halt trotzdem nicht mehr, dass du ärgerlich irgendwo Punkt liegen hast und dann und musst du halt mal gucken. Das ist die, die, die, hast, die Was ist denn das hier? Weiß ja. also nicht. Was machst du denn da? <lacht> Ton an! <lacht> ja, das stimmt schon, das ist jetzt der achte Spieltag, also das, da hast du hast jetzt halt schon eine gewisse, gewisse Anzahl einfach in, der Saison hinter dich gebracht und hast halt du hast so ein bisschen verschlafen. So langsam kommt dann der Punkt, wo du, wo es halt dann auch schnell bestraft wird, alles was es dann ist jetzt halt, Es ist halt so ärgerlich, weil man weiß, was gehen könnte, also weil man immer dieses Was-wäre-wenn im Kopf hat. Wenn ich mir bedenke, was wäre, wenn man gegen Bremen die Punkte geholt hätte, gegen Bielefeld, mhm. gegen Köln. Da, und dann sehe ich ja auch, dass andere Mannschaften auch Punkte liegen lassen und dann fängst du halt an nachzudenken in was für eine geile Situation du dich hättest spielen können, wenn du dich einfach mal zusammengerissen hättest, weil es war ja nicht, dass man dass es unmöglich gewesen wäre und das ist ja, das, halt das, was so, das so ist frustrierend ist. Halt ist der zweite Punkt, der daran so ärgerlich ist, nicht nur, dass du halt, dass die eigene Mannschaft da so ein bisschen trottelig unterwegs war, sondern dass du halt siehst, dass sie links und rechts die gleichen Probleme haben und das Mittelfeld der Bundesliga, ich glaube, Basti, du hattest es bei 93 auch gesagt, dass das Mittelfeld der Bundesliga halt auch wieder so grottenschlecht ist und dass du mit ein bisschen, ein bisschen mehr Leistung da einfach so herausstechen könntest, dass es halt doppelt traurig und ärgerlich ist. Ja, aber ich musste, ich musste auch gerade kurz lachen oder zumindest schmunzeln, als Basti gesagt hat, naja, du müsstest halt jetzt mal zwei, drei Spiele in Folge gewinnen, dann muss man natürlich sagen, ich sehe das auch eher in, dem, in der Hinsicht so, die Punkte, die wir jetzt geholt hätten, wären normalerweise die Punkte, die auch gut zu holen sind. Dann wendet ihr dann den, und da fangen wir ja jede Woche wieder an, schaut ihr den Spielplan an waren schon einige, natürlich die Bayern waren dabei, wo jetzt links auch Hoffenheim, wo wir dann sogar gewonnen haben und so weiter, aber es sind natürlich hier Mannschaften dabei, Leipzig auch wunderbar, einen Punkt geholt, aber jetzt dann, klar, Berlin, hoffen wir mal, dass da was geht, dann Dortmund, dann Wolfsburg, dann Gladbach, also das sind natürlich auch Sachen, wo man sagt, puh, das ist jetzt nicht unbedingt, dass das jetzt die Punktelieferanten sind und mit denen kannst du ja auch normalerweise gar nicht planen und das ist das, was mich, was mich ein bisschen nervt, so diese Situation Tabelle ständig anschauen, um zu gucken, wie haben die gespielt und so weiter. Das ärgert mich eh nur. Das ich, versuche ich mir zumindest immer ein bisschen abzugewöhnen ähm, und zu sagen, okay, die Punkte so und so äh, hast schon mal gut äh, vorgelegt, damit du in diesen super schwierigen Spielen, und klar freut sich jeder wieder, wenn du in Dortmund einen Punkt geholt oder gegen Dortmund zu Hause einen Punkt geholt hast oder gegen Gladbach dann einen Punkt holst, aber in der Gesamtabrechnung ist es einfach am Ende dann ticken zu wenig das ist das ein halt das ist das ist eigentlich das wenn es in der gesamt so in der situation wo wir momentan sind elf punkte elfte platzer ja okay ist alles noch in ordnung aber du musst hier aus extrem schwierigen spielen dann auch was punkten sonst bist du nämlich nicht mehr elfter sondern rutschst du eben mehr weiter hinter und äh, ich habe keine lust am äh, erstmal in der winterpause so schlecht dazustehen weil wir einfach noch so krasse spiele halt teilweise auch haben ja, das aber das ist doch gut, hoffe ich einfach. Aber, das, aber, aber das fasst doch im Endeffekt gut zusammen. Wir sind einigermaßen zufrieden mit diesem Spiel, was am Samstag gelaufen ist, denn es war eigentlich über die Erwartung, denn normalerweise hat man gedacht, okay, Leipzig wird schwierig, gerade ohne Fans. Jetzt hast du selbst ohne Fans hinbekommen, denen einen Punkt abzuluxen, hast eine ordentliche Partie geliefert, warst sogar on the verge, sogar äh, zu gewinnen. Weil, weil Kostic ähm, eine super Chance hatte. Am Ende war es dann noch mal auf der anderen Seite knapp. Da hat da hat äh, Trapp wieder gezeigt, welche Qualitäten er hat. Wir haben viele Spieler gesehen, die wir jetzt loben können, vollkommen zurecht, wie Il-Sanka, wie Durm. Ähm, wir haben auch über noch gar nicht über Barcock, den wir jetzt gleich in einem anderen Kontext wahrscheinlich noch besprechen werden, es ebenfalls zu nennen. Also das heißt, wir haben viele gute Sachen, sehen aber auf der anderen Seite dadurch, dass die Eintracht in den vergangenen Spielen gegen leichte Gegner so viele Punkte verloren hat, das heißt es auf dem anderen Sache, auf der anderen Seite dass sie in der nächsten, in der Folgezeit, die Eintracht einfach jetzt die Punkte holen muss, um genau aus dieser ähm, kleinen, erfr erfreulichen Situation eine großen, einen großen, erfreulichen Dauerzustand zu machen. Ich glaube, das ist das A und o. Und das ja, wird halt perfekt. wirklich die Zeit zeigen. Mhm. Ja? Wird auf jeden Fall nicht einfach. Das ist korrekt. Ja. Halt schön, wenn du nicht den Druck hättest. Du hast halt hier jetzt teilweise die Spiele, wenn du dann Augsburg und Mainz und sowas, das ist dann eigentlich schon, das musst du dann, musst du einfach dann ordentlich punkten. Und das ist eigentlich nervig, dass du es musst. Ne, das ist, das ist das, was mich ein bisschen fuchst. Aber gut, regen wir uns nicht zu so sehr auf. Ist ja auch noch nicht, äh, ist ja noch ein bisschen jetzt zu spielen. Auch, wie ihr habt gesagt, glaube ich, acht der Spieltag sind wir momentan. Korrekt. Dann kommen wir doch jetzt mal zum neunten Spieltag wahrscheinlich, René, oder? Dann lasst uns jetzt mal über den neuen... Oder erst aktuell das noch. Nee, lass uns mal einen neunten Spieltag machen, weil es ja jetzt gerade eben äh, ganz gut äh, passt. Marvin hatte es ja gerade eben schon angedeutet. Da ist natürlich auch ein Spieler, über den wir jetzt reden müssen, der beim letzten Spiel sehr ordentlich war und dieses Tor äh, gemacht hat und dafür halt damit halt auch sehr wichtig für uns. Äh, Barkok, der jetzt leider im Spiel gegen die Union am Wochenende ausfallen wird, weil er heute äh, positiv getestet wurde im Zuge der ganzen Covid-Testung und damit sich jetzt in 14 Tage Quarantäne begeben muss. Und ob noch weitere Spieler folgen, weiß man jetzt nicht. Aktuell waren die Tests ansonsten irgendwie alle negativ. Wenn ich das richtig verstanden habe, dann ist die nächste Testreihe am Donnerstag also nicht ja. ausgeschlossen, dass dann nicht vielleicht auch der eine oder andere dann doch noch mit einem positiven Test dann da rausgeht und dann vielleicht auch noch fehlt. Aber gerade bleiben wir mal bei Barcock, was ja schon sicher ist. Ich finde es sehr bitter, dass er gerade jetzt in so einem Spiel, wo du so jemanden, der vielleicht auch so ein bisschen frei von allen Vorbelastungen und äh, sonstigen Dingen ist und da halt auch mal so ein bisschen Kreativpunkte setzt, halt gerade fehlt, oder ist das, oder meint ihr, das kann irgendwie aufgefangen werden? Gut, also sollte in der Bundesliga Mannschaft aufgefangen werden. Ja, also ich glaube, die Optionen sollten da sein. Ja, Ende, aber ja die hat ja nicht so richtig funktioniert. Ja, also, also, also aber wenn, also, wir können wir den Spielbetrieb abmelden. Wenn ja. Wir, jetzt, wenn, der, wenn das nicht aufzufangen ist, passt Ja, denke ich auch. Das ist natürlich sehr, sehr ärgerlich. Aber was soll jetzt machen? Und äh, das ist nicht Leipzig, sondern nur Berlin. Und ich sage jetzt hier das gleiche, was ich vom dem Stuttgart-Spiel gesagt habe, ich habe keinen Bock, dass die Eintracht Angst hat, natürlich sind die Fünfter, natürlich gewinnen die auch gut ihre Spiele und natürlich überraschen die einen auch, dass die jetzt gerade in diesem zweiten Jahr trotzdem scheinbar auf Temperatur sind, obwohl man eigentlich dachte, das ist eine Mannschaft, die gerade ihre Zuschauer braucht. Scheint aktuell nicht so zu sein, die kriegen, haben sich da irgendwie arrangiert, trotzdem ist die Eintracht besser, auch durch diese Dinge, also meine Güte, also... Marvin hat es gesagt, äh, das kann nicht sein, dass das irgendein Gedanke ist, der da herrscht. Es ist mega ärgerlich, aber nicht mehr auch. Du musst kreativ sein. Am, am Ende ist es halt so, dass die Bundesliga ähm, jetzt, je länger sie läuft mit Corona, halt uns immer wieder vor solche Aufgaben stellen wird. Zum Glück haben wir den Nennerspiel unsinn nicht mehr. Liebe Leute, auch wenn ihr jetzt heute am Laufe des Tages... <lacht> reichlich geskept, äh, skeptisch war, ob, ob das wirklich mit dem Länderspiel zu tun hat. Am Ende, es wird leider doch so sein, ja, ich habe jetzt viele Kommentare gelesen, die äh, das ge angezweifelt haben, eher gedacht, das kommt woanders her. Ich ja, könnte noch davon ausgehen, dass, dass, dass es kein Zufall ist, dass... Am äh, Ende ihr habt ihr Unrecht. So. Ja, genau. Es ist leider so. Am Ende habt ihr leider Unrecht. denn Es ist ta tatsächlich einfach so, ich meine, jetzt wenn schon vier marokkanische Nationalspieler ebenfalls Corona haben, naja, dann will ich die Darlegung von euch dann immer hören, äh, inwiefern das äh, sinnvoll begründet ist, dass das aus was anderem kommt. Aber egal. Fakt ist, es ist so. Und Patricia, wir müssen halt sehen, welche Alternativen da möglich sind. Ja, ist halt. das ist halt auch das, was ich so ärgerlich finde, dass man sich da so ein bisschen jetzt umschauen muss, was man tut, weil man eben nicht mehr diesen... Barcock war ja auch so eine Art Joker zuletzt. Jetzt, okay, er hat Startelf gespielt einmal, war aber sonst so ein belebendes Element, genauso wie Younes. Bei Younes ist ja jetzt die Hoffnung, dass er vielleicht doch wieder einsteigen kann ins Training. Ob er dann fit genug ist für Samstag Joker, jetzt weiß man nicht. Aber ähm, ja, das ist halt, wenn er dann noch weiterhin ausfällt, dann hat man schon zwei dieser Joker, die bisher immer recht belebend gewirkt haben, äh, die ausfallen. Und dann ist halt das Problem, du wirst eine Startelf zusammenbekommen, ja, aber hast du dann auch ja, so einen breiten Kader, dass du sagen kannst, wir bringen den und den von der Bank und der bringt uns noch mal ein bisschen Feuer ins Spiel. Das ist so, was mich da am krassesten dran aufregt und halt natürlich für Barkok auch persönlich. Ich meine, der hat gerade einen richtigen Lauf und dann heißt es ja, surprise, du bist positiv getestet, scheidest jetzt erstmal ein, zwei, drei Wochen aus. Ja. Ist halt, es nimmt auch so ein bisschen diesen Schwung raus und das ist halt ärgerlich, aber ja, ist halt jetzt so. Uh, ja, aufgrund der Länderspiele, ob ja oder ob nein, ist ja auch im Endeffekt egal, wo es herkommt. Es ist halt Fakt, dass es einfach mega nervig ist. Und du musst, ihr habt was Schönes gesagt, Patricia, Marvin, auch äh, Basti, René, ich denke, da stimmt ja auch alle zu. Kreativität ist wahrscheinlich der Schlüssel hier. Du musst einfach schauen und es hat ja gut funktioniert, muss man ja sagen. Äh, letztes Spiel, ja, man muss es ein bisschen ausklammern, Leipzig und so weiter, aber es waren viele Wechsel, und war sicherlich auch das ein oder andere Experiment dabei und dann musst du eben jetzt wieder schauen. Du kannst halt, hast keine Wohlfühlzone und musst sagen, okay, wie kann ich denn mit wem auch mal schauen, wer dann wirklich zur Verfügung steht. Vielleicht kommt ja noch der ein oder andere dazu, der leider sich dann auch angesteckt hat, aber toi toi toi, äh, dann hast du ja eigentlich schon... Einige Optionen noch vorne. Wir haben ja schon viel drüber gesprochen, auch äh, ein Chor in der Startelf oder äh, so, der vielleicht ein bisschen nach vorne rückt und so weiter. Also, da gibt es ja wirklich viele Spielereien. Und ich glaube, Basti, du hast vorhin gesagt, es ist halt immer noch auch nur Union Berlin. Äh, da kann sowas auch schon funktionieren. Das einzige Problem ist, das könnte natürlich hier ein Problem sein, ist, wir tun uns natürlich sowieso schwer, Spiel zu machen. Und wenn da noch äh, ja, die Automatismen fehlen und so weiter, du im Endeffekt noch mehr rumstückelst, kann natürlich sein, dass das äh, kein, kein schönes Spiel wird zum Anschauen. Es muss aber ja am Ende einfach nur zu einem Sieg reichen und ja, auch mit dem Dost wieder in der, vielleicht in der Startelf vorne einfach ein bisschen umgestellt. Aber wenn wir dann schon sehen, die Aufstellung kommen ja dann schon. Aber ich glaube, da habt ihr alle, ihr habt ja alle in euren Statements auch schon gesagt, Kreativität. Einfach, du kannst jetzt nicht sagen, oh Gott, was soll ich jetzt machen? Genau, Spielbetrieb einstellen, äh, jetzt können wir gar nichts mehr machen. Nein, funktioniert natürlich nicht. Deshalb müssen wir einfach gucken, vielleicht ist Hütter jetzt unser neuer, <lacht> ja, ich sag mal. Wandelkönig, der hier, äh, Wechselkönig, der hier jetzt die Positionen einfach so ideal besetzt in den für die einzelnen Spiele, dass wir überrascht sind und es ein gutes Spiel wird. Aber wie gesagt, schauen wir mal. Äh, ich bin gespannt auf jeden Fall auf den Donnerstag auch, was wir da dann hören, wer denn alles einsatzfähig ist. Weil Younes wäre für mich auch ein wichtiger Mann. Ne? Äh, auch wenn er jetzt sicherlich Trainingsrückstand hat, es ist trotzdem eine wichtige wichtige Personalie, ähm, gerade wenn wir ein bisschen Kreativität reinbringen wollen. Junis muss ja jetzt erstmal die Tests auch wieder bestehen. Der wird ja jetzt auch nochmal getestet. Wenn ich das richtig verstanden habe, muss er jetzt zweimal in Folge negativ äh, getestet werden. Und dann darf er quasi generell überhaupt erst wieder äh, zur Mannschaft. Am Mannschaftstraining zum Genau. Hm. So, das heißt, es wird wahrscheinlich auch Donnerstag sein. Und dann genau. ja, hast du den Freitag. Und Samstag ist dann schon das Spiel. Wie viel Luft dann da noch tatsächlich ist, fraglich würde ich jetzt auch nicht so viel Spielzeit mit einplanen. Ja. ja gut, Mannschaftstraining ist ja nochmal was anderes als individual, also fit halten konnte er sich ja jetzt auch. Die Frage ist ja in dem Sinne, wie funktioniert er ins Konzept rein oder wie, wie passt er? Und du hast ja gesehen, also ich glaube, die Mannschaft vom letzten Wochenende hat gezeigt, dass sie auch anders zusammengestellt und ohne große Spielpraxis zusammen das was hin, was reißen kann. Also es kommt wieder drauf an und da sind wir wieder bei dem Punkt, den wir eigentlich zum Leipzig-Spiel schon gesagt haben. Wenn die Mannschaft wieder Vollgas gibt, sollte auch Union Berlin machbar sein, egal wer spielt. Das ist ja das, was Basti eigentlich auch fordert. Die Ausstellung ist nicht das Wichtige, das System muss irgendwie passen. Die Spieler müssen austauschbar sein und ja, hoffen wir mal, dass wir der das hinbekommen. Ja. Und der Einsatz muss unbedingt stimmen, genau. Ich glaube, das ist tatsächlich auch so ein Punkt, wo wir, uns, wo wir alle beipflichten, dass das der wichtige Knackpunkt an der Stelle ist. Du hast einen Rode, der auch wieder fit ist, der jetzt dann wiederkommt und wieder eingesetzt werden kann. Das heißt, da hast du ja dann auch wieder eine Personalie, auf die du bauen kannst. Und dann ist halt die spannende Frage wirklich, mit welcher Aufstellung gehst du gegen Union rein? Was glaubt ihr, welche, welches Spielsystem und welche Spieler werden wir da sehen? Lasst uns doch mal da drauf gucken. Fangen wir wieder mit der Abwehr an. Können wir, also ich tippe, wir spielen diesmal nicht mit einer Viererkette, sondern eher wieder dreier kette Okay, auch Fünferkette. Das heißt, Hasebe wäre dann auch wieder äh, dabei? Muss nicht zwingend. Ähm, Kann auch Abraham hinter egal in Dika. Also, so wie wir es jetzt gegen Leipzig auch hatten. Also Indika ja. hat ein ordentliches Spiel gemacht, auf jeden Fall. Das macht der er fast immer, wenn er spielt. Finde ich auch. Wird mir sogar vielleicht besser gefallen, weil Indika halt schneller ist als Hasebe. Das ist jetzt einfach so mein Fixpunkt, weil, ich weiß nicht, bei Union ist ja auch das Ding, dass die Geraldo Becker haben, der ist ja ziemlich schnell unterwegs. Und Kruse ist halt, ja, auch Kruse so, ist halt Kruse. so ein Wirbelwind, sage ich mal. Und weiß nicht, fände ganz gut, wenn da die Innenverteidiger schnell von A nach B kommen können. Klar, Hasebo macht das oft einfach mit Erfahrung und einem guten Auge Augewett, aber ähm, ja, gab halt auch Situationen, wo das dann nicht mehr so gut geklappt hat. Und ja, und Dika hat mir eigentlich ganz gut gefallen. Er hat ja auch die Vorlage zum 1-0 gemacht. Also der Pass war auch, hat mir sehr gut gefallen. Deswegen, ja, also ich würde, ja, aufgrund der Schnelligkeit vorwiegend auf den Dicker gehen. Passt. Ja, finde ja, ich, ich, noch, ich mit, Schnelligkeit ja. tatsächlich auch für mich noch mal auch mindestens genauso wichtig, der Punkt, den du gerade eben angeführt hast, dass du mit den Dicker halt eben auch noch mal so einen Spieler da hinten drin hast, der halt auch in der Lage ist, aus der Tiefe heraus so eröffnende Pässe irgendwie zu machen. Um halt Wie eben zum auch zum zu auch, die, die Flanke beispielsweise. Genau. Ne? Also wo der langen Pass gespielt hat, der hinführen zum 1 zu 1, auch ganz, ganz markant und wichtig war. Also gefühlt macht... Er hat in Dika einfach eine relativ große Qualität, was in Sachen Passgenauigkeit was einfach Er ist ein feinerer Fußballer und das ja. ist, macht auf jeden Fall Sinn. Und dann kommt gleichzeitig noch dazu, was Patricia gesagt hat, dass mit Geraldo Becker ja ein relativ schneller Spieler am Start ist und die beiden könnten sich ordentlich behaken. Ja. Also ich hab da, hätte da ein besseres Gefühl und Dicker ist für mich auch perspektivisch, muss jetzt einfach jedes fucking Spiel spielen. Das geht gar nicht anders. Das ist der, das größte Talent, was du in der Innenverteidigung hast. Das sagen wir seit, was weiß ich, seitdem, wir, seitdem er hier ist eigentlich. Und dann genau. wird es halt auch einfach Zeit. Ja, plus halt eben auch den Faktor, was wir ja vorhin schon hatten, dass wir mit Abraham jemanden haben, der im Winter weggeht und dann willst du halt schon einen Dika als Abwehrspieler haben, der halt auch die nötige Spielpraxis in der Saison mitgenommen hat. Genau. Ja. Passt. So, dann auf links außen. Machen wir da mal weiter. Kostic ist, glaube ich, klar, wenn der der scheint ja soweit wieder fit zu sein. Von daher wird da kein Weg dran vorbeiführen. Und dann ist jetzt die Frage, Rode ist wieder da. Ilsanker hat zuletzt gute Spiele gemacht. So hat jetzt gut funktioniert. Äh, Chor ist ja auch noch da. Also äh, was sehen wir da in der Mitte im Mittelfeld? Also wenn Rode fit ist, spielt Rode. Und die zweite Vakanz, da weiß ich noch nicht genau, wie sie auszufüllen ist. Normalerweise, wenn wir uns beim Board nehmen, müsste jetzt eigentlich Ilsanker mal eine Auszeit bekommen, Basti, oder? Ich glaube auch, ja, weil eigentlich ist das jetzt ein Gegner, ich fordere, dass die Eintracht von sich selber denkt, dass sie Favoritin im Spiel ist und das auch zeigt und dann muss halt jemand das Spiel der offensiver ist, dann braucht man Ilzanka nicht, weil wir haben diese drei Türme da hinten dann da drin, dann brauchst du nicht noch einen gegen so einen Gegner, also da weigere ich mich. Und ich finde, die Eintracht kann das auch spielen, weil dann den Gegner auch ein bisschen unter Druck setzt. Also ich finde, Ilzanka ist immer so eine Nummer, du richtest dich halt ein bisschen nach dem Gegner auch. Weil du denkst, ah, die sind gefährlich, deswegen stelle ich den. Aber wenn du vielleicht diese Position nimmst, um selber jemanden hinzustellen, der auch gefährlich werden könnte, wo der Gegner seine Statik auch ändern muss, kannst du vielleicht auch ein bisschen so die Pace vorgeben. Also, ich wäre auch dafür zu sagen, ja gut, ich war in den einen oder anderen so ein Ohren raushängen. Ich würde mit Rot und So spielen dann. ich würde Weil So einfach trotzdem spielerisch für mich besser ist und ich will einfach, dass der Parma einen Maschinenraum spielt und mal gucken, ob er es endlich mal hinkriegt. Weil er für mich trotzdem von unserem zentralen Mittelfeldspieler derjenige ist, der am besten kicken kann, das ist leider so. Ich ganz ja, ehrlich muss stimmt. diese so sache auch, glaube ich, mal klarstellen. Ich fordere den die ganze Zeit nur, weil ich sonst niemanden sehe. So, <lacht> ich, ich, ich, ich bin ja nicht dafür verantwortlich, dass die Eintracht keinen zentralen Mittelfeldspieler hat, der kicken kann. So, dann, weil, dann muss ich ja gucken, wer kann das, dann nehme ich ihn, weil ich halt will, dass in der Zentrale... Leute sind, die kicken können, weil das Problem, was ich vorhin angesprochen habe, du halt Stürmer vorne drin hast, die eben keine Chancen selber kreieren, sondern irgendwie muss die für die kreieren. Und dann will ich jemanden haben, der kicken kann. Und Ilzanka und Kor, die werden keine wunderbaren Statiken ins Spiel bringen, dass du irgendwie, keine Ahnung, durch geile Ballstafetten irgendwie die in die Position bringst. Deswegen, um endlich mal von diesem, wir müssen und können nur flanken, Ding wegzukommen, muss im, müssen in der Zentrale zwei Leute sein, die kicken können. Und Das sind für mich leider Rode und Zor, auch wenn das nicht ideal ist. Aber es ist jetzt halt so. Deswegen würde ich das gegen Gegner, wo ich den Gegner zeigen will, hier, ich will hier bei dir gewinnen, würde ich das halt mal ausprobieren. Ein Punkt aber dazu, Basti, hast völlig recht. Ich glaube aber tatsächlich, dass wir mit Chor, den man hier hätten, oder das könnte ich mir auch gut vorstellen, dass der aufgestellt wird, um im Endeffekt aus der zweiten Reihe diese Bälle aufs Tor zu bekommen. Das ist ja typisch... Äh, also muss man ja wirklich sagen, da war, war der einzige Spieler, den wir eigentlich auf diesen Positionen hatten, der diese Schüsse aus der zweiten Reihe versucht hat und auch äh, ja, zumindest naja, einigermaßen gefährlich, so also wirklich äh, erfolgreich war es jetzt nicht, äh, aber da könnte ich mir sogar vorstellen, dass Core hier äh, ein Element ist, was gebracht wird, um eben genau diese aus der zweiten Reihe Bälle, die vielleicht dann vorne natürlich so äh, abgefälscht, abgeklatscht werden, dass sich Silva, Kamada oder Gost, wer auch immer vorne spielt und im Strafraum dann vertreten ist, dann auch daran bedienen kann. Denn äh, ich weiß nicht, ob äh, so oder dass die Taktik, dieses Momentums, dass wir wirklich spielerisch da was draus lösen und der Maschinenraum, wie du es so schön genannt hast, ist, glaube ich, äh, so in diesem Spiel auch wieder nicht umsetzbar. Oder ich glaube, wir haben den Schritt einfach noch nicht, äh, auch die Automatismen fehlen und so weiter, worüber wir vorhin schon gesprochen haben. Ich glaube tatsächlich, dass hier eher ein Chor tatsächlich mit den zweiten Schüsse und vielleicht glücklicher Abpraller und vorne passiert was Unvorhersehbares oder die Bälle werden schlecht geklärt, zweite Welle, daraus entsteht was, mehr bringen als ein So der vielleicht, und da bin ich voll bei dir, dass der das eher einer ist, wenn der wirklich seine Leistung abruft, Kreativität, äh, Spielwitz, Spielklasse mit reinbringen kann. Weiß ich aber nicht, ob wir das in dem Spiel äh, sehen würden und ob es am Ende erfolgreich ist, weiß ich sowieso nicht, aber... Ich weiß nicht, ob er auch mit der Position, gerne gehe ich auch mit So mit, ich könnte mir aber tatsächlich auch vorstellen, dass Core spielt aus den genannten Gründen. Was machen wir denn jetzt? Jetzt müssen wir uns aber irgendwie festlegen, wer soll jetzt spielen? Neben Rode. Ja gut, Rode haben wir, glaube ich, safe, oder? Rode haben wir safe. Genau, ja. Rode ist safe, ja. Neben ja. Rode. Ja. Mhm. Also ich werde tatsächlich... <lacht> Patricia, mach erst. Oder ja, ich, ich, muss Entscheidung treffen. Ich, ich finde das Argument für Core ganz gut mit den ähm, Bällen, die er dann aufs Tor bringt. Find aber auch, also was meine Hoffnung bei So ist, es ist ja immer zwischen den beiden Sechsern und Kamada relativ viel Platz. Und was ich mir von Sohalder erhoffe, ist, dass er halt diesen Platz irgendwie dann vielleicht, ja, füllt, den Raum füllt und Kamada auch so ein bisschen in Szene setzt, weil ich immer das Gefühl habe, Kamada spielt selbst besser, wenn er noch einen zweiten, bisschen kreativeren Spieler an die Hand bekommt. Also wenn das Yunus ist, der ja. zum Beispiel eingewechselt wird. dann merkst du, dass er selbst auch so aufblüht. Und, ähm, das ist meine Hoffnung bei So, dass er da auch vielleicht so ein paar Pässe spielen kann oder so ein bisschen, keine Ahnung, hier mal ein Doppelpass, da mal ein guter Laufweg, dass, dass sich der Kamada auch so ein bisschen unterstützt fühlt oder vielleicht auch ja, mit jemandem so ein bisschen ja, gemeinsam agieren kann, wovon dann auch wieder Silver vorne profitiert, weil er ja auch diese Zulieferer braucht. Das ist so meine Hoffnung, dass da so eine Kettenreaktion entstehen könnte und ja, wie Basti schon gesagt hat, sehe ich das am ehesten bei So, weil das am ehesten der Spieler ist, der ja, kicken kann. Ich will auch endlich dieses Lied singen will endlich mal, dass wir <lacht> dauerhaft mal dieses Lied, typ, äh, so, so, da muss einfach mal ein bisschen mehr kommen, ja, jetzt müssen die nächsten Wochen einfach kontinuierlich abgeliefert werden, das ein oder andere Törchen, dass wir uns auch wieder so ein bisschen in Euphorie versetzen, dass wir dieses Lied dann auch, äh, äh, auch, auch glaube ich, äh, Basti ist, glaube ich, einer der geistigen Väter dieses Liedes, dass wir das auch mal ein bisschen anstimmen können und noch mal wieder uns aus dieser äh, komplett äh, ja, das ist das eine, das eine blaue Bockradler, wow, Radler, sage ich schon. Ich äh, war ja, nicht mal Radler. Ja, eine Schorle. Er hat mich schon ein wenig angetütelt. Also ihr merkt schon, es ist nicht, nicht so ganz so einfach. Aber ähm, das würde mich doch sehr freuen. Und lass uns einfach mit So, wollen wir mit ja. So gehen? Ich bin das auch heißt, für so, bin so, da ist die Mehrheit für dementsprechend, nehmen wir den jetzt hier mal in unsere Startelf. Passt. Und dann auf rechts die Frage. Touré wieder? Tja, hm. schwierig ich habe mich jetzt mit Social unbeliebt gemacht, da mache ich mich jetzt noch mal unbeliebt. Ich würde Dom wieder rausnehmen und Touré reintun, ja. Ist gar nicht so unbeliebt, weil ich hätte tatsächlich den gleichen Gedanken, wenn wir eher wieder mit so Dreier-Fünfer-Kette Dreier spielen. Gerne, kein Problem. Also, Chandler und Da Costa sind wir uns, glaube ich, einig, dass die beiden wahrscheinlich keine Chance eigentlich bekommen hätte ich mal Bock. werden. Eigentlich hätte ich mal Bock. So, Union ist eigentlich so echt gutes so, also wirklich, dass Chandler einfach mal spielt, auch wie so Kai aus der Kiste kommt und einfach mal zwei Tore gegen Union Berlin macht, das würde ich eigentlich schon ganz geil finden. Gerne. <lacht> wie letzte ja, vielleicht Saison. könnte er dazu da was ich gesagt habe mit der Einstellung. Genau. So also, das, das ja. ja. ist einer, der schläft, er schläft eher ein. Ich glaube, der hat viel mehr Fähigkeiten als alle anderen, aber der hat auch immer wieder unglaubliche Aussetzer. Vielleicht muss er jetzt mal ein bisschen darüber nachdenken und zwei Spiele draußen sein. Chandler ja, finde ich eine geile Idee. Finde ich. Ja, find ich, find ich auch eine gute Idee. Ich glaube tatsächlich, dass der da auch nochmal so, ein, so einen gewissen Faktor äh, mit reinbringen kann. Dann davor Kamada ist, glaube ich, relativ unstrittig. Und dann ja. die Frage: Steht da noch nee, einer nebendran? Geht ja eigentlich gar nicht. Da müsstest du ja Younes quasi bringen, wo wir ja nicht unbedingt glauben, dass der jetzt da wieder Zeit hat. Oder doch mit Younes und dann wieder nur mit einem Stürmer oder zwei Stürmer. Nee, Dost das das ist Silber. Fertig, oder? Das ist Silber. Ja, wobei ich schon sagen muss, ne, auch Kamada, der kann auch mal wieder mitspielen. Ne? Es ist jetzt nicht verboten, in der Bundesliga auch mal äh, wieder nicht? aktiv am Spiel teilzunehmen. Also die letzten. Was, Marvin? Ja, ja, ich will, will <lacht> ihn war jetzt auch nicht zu so nahe treten, aber es ist, man darf schon. Ne? Also Kamada ist jemand, der, über den haben wir viel gesprochen und der hat unglaublich viele Fähigkeiten, aber. Man darf auch den, den Takt mal wieder ein bisschen hochsetzen, ja, also, keine Ahnung, vielleicht leidet der da noch, dass er vielleicht auch keine Playstation bekommen hat oder so, ist, ja, ist es auch für uns alle nicht einfach, ja, da ist, so, ist ja eine der Glücksgewinnerinnen hier Ansichter. ganz vorne dabei. Ja, Ja, ja, du auch, ja, was macht eigentlich die Post aus Italien, Gibt es ja noch was Neues, also können wir vielleicht nachher diskutieren, aber es ist auf jeden Fall so, dass, dass bei ihm fehlt mir aktuell so ein bisschen der Esprit. Und ähm, das muss er mal wieder auf den Platz bekommen, weil gegen also natürlich auch schwierig gegen Leipzig war es halt nichts und auch davor, das ist mir zu mau. Ich will mal wieder so ein bisschen dauerhaft, dauerhaftes Bespielen sehen. Ja, kann ich Klingt kann gut. ich voll und ganz verstehen. Wer Trotzdem schön. würdest du nicht wechseln, Marvin, oder? Also nee, nee. Du schon nee. Kamada nee, ja, würde ich. Also ich du hast halt ja auch dann auch. E du hast auf ja, der Junus, Bank dann vielleicht ne? einen Junus, ne? Klar, aber lass mal, lass den mal auf der Bank, ne? Alles andere wäre Risiko. Das hätte ich jetzt tatsächlich auch für zu viel Risiko gehalten, aber ja klar, der muss dann vielleicht auch irgendwann mal als Rotationsspieler für diese Position einfach auch herhalten, weil ich glaube Kamada ist auch einer, der dem mal so ein Päuschen zwischendrin ganz gut tun würde. Yes. Gut, dann haben wir die Aufstellung und dann hätte ich jetzt gerne äh, Ergebnistipps von euch und diesmal darf der Marvin anfangen. Ja, ey Leute, pff, sagen wir, wir müssen uns irgendwie so ein bisschen in die, die Saison reinkämpfen, deswegen hätte ich jetzt eigentlich ein bisschen Bock, dass wir einfach mal 3-0, ey, machen wir 3-1. 3-1 gewinnen wir bei Union Berlin. Das ist so ein bisschen Zweckoptimismus, weil ich jetzt mal will, dass die Saison jetzt wirklich mal anfängt. Also es ist halt, fühlt sich alles noch so ein bisschen nicht im Tiefschlaf, das ist Quatsch, aber man wird so schwierig mitgenommen, aber mit so einem klaren 3-1, dann hätte ich einen ganz anderen Blick auf diese Eintracht. Patricia. Ja, dann will ich jetzt auch mal einen Sieg sehen und sag. Mm, ja, ich sag 3-2. Komm. Ich glaube, es ist so ein torreiches Spiel. Ich weiß auch nicht, warum ich das glaube, aber ich sag's jetzt einfach mal. Basti. Ich sag, die Eintracht soll da einfach mal 3-0 gewinnen, was Marvin gesagt hat, die Saison soll jetzt mal endlich anfangen. Und das wäre so ein Fall. Einfach mal denkst wow, geil, Alter. So. Krass. Endlich mal dem, dem Status der der äh, dominierenden Mannschaft gerecht werden. Ja. Dennis um, ich glaube tatsächlich, dass es ein reingedödeltes 1-0 ist. Also, dass wir gerade so irgendwie das Reinwurschteln und gut ist. Du Aber willst so auch nicht, dass wir zufrieden. in die Saison kommen. Du willst auch nicht, dass wir in die Saison kommen. Ne? Du willst gar nicht, dass wir jetzt nochmal ein bisschen Euphorie jetzt hier haben. So. Das ist also, also, also da, das, ist, das ist für mich dann schon, äh, da hast du deine Hausaufgaben gemacht und kannst dich dann auf die total kranken Spiele konzentrieren. Ich will einfach nur nicht hier wieder verlieren oder unentschieden, dass... Äh, das bin ich schon sehr zufrieden. Für mich bin ich dann schon der Song angekommen. Da haben wir uns nichts vor, wahrscheinlich spielt die Eintracht eh 1-1. Ich, ich wollte gerade sagen, meine Hoffnung wäre tatsächlich ein 3-0. Am Ende wird es wahrscheinlich ein 1-1, von daher würde ich jetzt auch mal mit einem 3-1 für uns da in diese in das Rennen gehen. Aber, aber wahrscheinlich ist tatsächlich wieder ein Unentschieden. Was das ist das schon wieder komplett lächerlich, wie wir ja. wie drei oder nee, vier Leute von uns drei Tore für die Eintracht getippt haben. Ja, tatsächlich komplett ja. unrealistisch. Ja. Und das Geile ist, ich habe ja ohne Gegentor getippt, das ist ja noch unrealistischer. Ja, ja, du hast auf 3-1 letzten... korrigiert. Ja, ja stimmt, ich habe auf 3-1 korrigiert. Ja, richtig. Ja, ja, Wohlwissentlich. Also, oh, ich aus mehr Glück als Verstand. Aber ja, Eintracht, halt, keine Ahnung, wann ist das her? Seitdem, wann, wann ist. Wann haben wir das letzte Mal kein Gegentor gefangen? Das ist ja auch schon ewig. Habe ich mich zuletzt auch gefragt. 24. Einmal. Spieltag. Wow. Wow. Oh Gott, oh Gott. Oh oh Gott. Krass. Oh. War das noch 2020? Ja, War ein anderes 2020. Das war ein anderes 2020, <lacht> ja. 24 Spieltage. Oh Mann. Ach, du ahnst es nicht. Seit 18 ja. Spieltagen. Plus dfb vokal Ja. Ja, brauchen wir jetzt nicht weiter drüber reden. Ja, das sind unsere Tipps. Mal sehen, ähm, wie viel Recht wir haben und wie viele Tore wir tatsächlich dann nächste Woche besprechen können müssen dürfen, sucht euch was aus. Was wir jetzt besprechen können müssen dürfen, sind Dummschwätzer, die uns äh, geschickt worden äh, sind und vielleicht haben wir noch den einen oder anderen, den wir da auch noch selbst ergänzen wollen. Ich äh, fahre jetzt erstmal den Jingle ab. Danke, danke, danke sehr. Aber es ist dann auch wie im richtigen Leben, jede Kopie ist leider nicht so gut wie das Original. So, wir haben da wieder reichlich Zusendungen ähm, bekommen. Und ich fange jetzt einfach mal in der Reihenfolge an, wie wir sie äh, geschickt bekommen haben. Und dann können wir mal gucken, ob wir noch Ergänzungen haben, beziehungsweise ob wir zu dem einen oder anderen Fall auch noch was sagen wollen. Die erste dummschwätzer nominierung kommt von Ed Bietelchen. Und ich lese jetzt einfach mal vor, was er uns geschrieben hat. Er schreibt, Thomas B., mein Gott, hierüber müsst ihr in der nächsten Folge sprechen. Was bitte ist das? Dem haben sie doch ins Hirn gesch... Das ist der Dummschwätzer des Jahrzehnts und zwar ohne Abstimmung. Bitte alle Sender, ladet diesen Typen nie mehr zu irgendetwas ein. Ähm, das bezog sich auf ein Video, ich glaube ich, auf weiß nicht, das auf Twitter oder zumindest habe ich es auf Twitter gesehen, ich weiß nicht, wo es ursprünglich veröffentlicht worden ist, wo es um äh, Aufruf von äh, Thomas B, ich glaube, wir wissen alle, wer damit gemeint ist, ähm, dazu aufgerufen hat, am vergangenen, war das am vergangenen Wochenende? Ich glaube ja, zu dieser Demonstration nach äh, Berlin äh, zu kommen und da ganz komische Argumente und Gründe eingeführt hat. Also, ähm, ich glaube, mit der Variante, dem haben sie ins Hirn gesch. Ist, liegt man hier an der Stelle relativ richtig. Habt ihr da noch Ergänzungen zu oder war in dem Text tatsächlich alles Erwähnenswerte drin? Ich will dazu nichts mehr sagen. Ja, ich glaube auch nicht. Also, <lacht> also passt, ja, passt ja, so, ja. Das, Wir haben hier genug zu tun. <lacht> Dann haben wir eine Doppelnominierung von Ed Archie Friend und uh, Sounds ah, to Move. Gelt. Und zwar äh, Waldi Hartmann, Waldemar Hartmann für seine Antwort auf die Frage nach der Bundestrainerin. Da gab es ja auch verschiedenste ähm, Stellen, wo dieser äh, Kurzausschnitt von diesem Interview, war glaube ich ZDF, ARD? weiß ich mehr. Äh, Also ich gucke mir nichts mit Waldi an, deswegen wirst du bei mir auf taube Ohren treffen, so, ja, so, keine Ahnung. Ja, ich kann es kurz zusammenfassen, er wurde ähm, gefragt Oder, nach... Ähm, ob es vielleicht auch in der Zeit ist oder möglich wäre, dass Jogi Löw als Bundestrainer von einer Bundestrainerin ähm, ersetzt wird oder eine Bundestrainerin auf ihn nachfolgen würde und dann war seine Antwort ein erst kurzes Stutzen und dann als Bundestrainerin? Nee, bestimmt nicht. Vielleicht als äh, Nivea-Model und äh, sagte dann, dafür ist Deutschland nicht bereit und ich auch nicht. Und das hat zu sehr vielen erzürnenden ähm, Kommentaren geführt. Ich glaube hauptsächlich ausgelöst aus, auch durch diese Aussage als Nivea-Model, weil das natürlich dann wieder so ein Stereotyp da an dieser Stelle einfach auch äh, bedient, der an dieser Stelle halt einfach nichts zu suchen hat. Genau, das ja, war das. Also, ähm, was soll ich sagen? Ja, aber, aber was sollen wir uns mit Waldemar Hartmann jetzt auch noch beschäftigen? Ja. Also, also, also Waldemar, ich glaube, das ist. Wenn das Corona vorbei ist und wieder alles gut ist, dann können wir es vielleicht irgendwann mal wieder machen, aber leider das ist. Also, ganz ehrlich, das Grundproblem Die Die, die, die, die Leute, diese Leute müssen jetzt einfach in der Versenkung verschwinden. Ja, Manu Thiele hat das gut beschrieben, der hat einen Tweet, der hat es eigentlich vollkommen umfassend zusammengeschrieben. Das Problem ist, eigentlich ist es vollkommen irre, dass der sagt, aber das Problem ist, dass der überhaupt immer noch gefragt wird. Ne? Also ich meine, warum, war also und welche Antwort erwarte ich mir, wenn ich Waldemar Weißbier, äh, Freizeitkomödiant, äh, dazu Politik befrage? Berate. Ja, ja genau. Also was soll ich, ne? Einfach Leute, so Leute nicht mehr einladen, dann wirst du auch nicht so eine dumme Antwort bekommen. Wenn du ernsthaft auf einen konstruktiven Dialog aus bist, den du ja nicht mit ihm gerade in diese Thematik nicht führen kannst. Also insofern, da muss ich auch den Schuld, die, die Schuld weiter an die an den, was weiß ich, an den Sender schieben, ja, ja aber trotzdem natürlich eine gute Bewertung, äh, nicht Bewertung, aber eine gute ähm, Nominee, Nominium. guter Nominee. Mhm. Genau. Ja, ich glaube, das ist tatsächlich der, der größte Punkt. Ich könnte mir halt vorstellen, dass der ein oder andere auch einfach irgendwann sagt zu so nach mutter ich habe jetzt gerade keine Lust, euch irgendwie zu fragen und dass die Letzten sind, die tatsächlich auf solche Anfragen noch reagieren. ja aber ist jetzt auch nur eine Theorie. Und dann haben wir gerade eben kurz vor der Sendung noch eine äh, geschickt bekommen von Ed Klötze und von L.P. Wattenbeck und zwar der Onkel vom Dosenclub für sein Kicker-Interview. Ich habe es nicht komplett gelesen, ähm, noch nicht. Ich wollte mir den Kicker noch holen, weil ich es tatsächlich mal komplett lesen wollte, aber zumindest diese Auszüge, die davon äh, veröffentlicht wurden, mit von wegen, wir müssen uns jetzt alle der Entfremdung von unserem Sport stellen und ist also allein diese Headlines Sorgen bei mir schon für hartes Magengrummeln tatsächlich auch. Ich weiß nicht, hat einer von euch das Interview komplett gelesen? Nein. Ja, habe ich und das Marvin hat das, glaube bei unserem WhatsApp-Chat gut beschrieben. Minzler fährt komplett Trump, hat der Ma äh, Zitat Marvin Mendel. Äh. Ich glaube, das beschreibt, das ist keine inhaltliche Aussage, das ist eine Provokation, um Reaktionen hervorzurufen, die dann dafür genutzt werden sollen, deinen Standpunkt irgendwie durchzubringen. Mit diesen Aussagen kann keine andere Intention verfolgt werden, als dass, die wollen, dass Leute ausrasten. Mehr, mehr kann es nicht sein. Wenn ihr andere habt, sagt es mir, aber ich kann mir keinen anderen vorstellen, als zu denken, das ist eine reine Provokation, damit irgendwelche Leute irgendwie ihre gute Kinderstube vergessen und man dann wieder die Karte spielen kann. Ja, seht ihr, Leipzig hat es mit unberechtigter Kritik zu tun, weil das... Das ist eine pure Provokation, dieser Satz, von Leipzig zu sagen, man muss wieder aufpassen, dass der Sport sich nicht entfremdet, weil das ist die fleischgewordene Entfremdung, die er da verwaltet. Ja, da kannst du halt auch wieder einiges an Medienkritik halt reinpacken, weil das eine ist natürlich generell... Äh dass er sich mit solchen Sätzen dahinstellt und versucht, irgendwie diese Provokation zu machen. Aber du brauchst natürlich auch so einen Gegenspieler, der dir das Mittel dieser Provokation zugesteht beziehungsweise dir halt eben die Möglichkeit gibt, sie überhaupt zu stellen. Und das ist halt der andere Punkt, der dabei halt auch wieder so ärgerlich ist. Ne? Dass ja, das nicht schon. Nicht kritisch ja, das ist schon, aber ich meine, das ist halt auch Kicker, ne? Also ähm, ja, es kommt immer drauf an, wie viel Kritik da geäußert wird. Da hast du halt bei euren Freunden beispielsweise ein ganz anderes Level der Kritik. Ähm, ich fand ehrlich gesagt den Tweet von äh, Stefan Reich vollumfassend, zusammenschreibend, äh, zusammen, zusammenfassend eigentlich. Brandstifter fordert, sich dem Problem brennende Häuser zu stellen. Was soll das noch, oder <lacht> Patricia? Das ja. ist eigentlich perfekt, oder? Ja, fand ich auch sehr, sehr gut beschrieben. Ähm. Ja, war dann auch, glaube ich, das Letzte, was ich zu diesem Thema gelesen habe und dachte mir so, ja, das, damit ist es durchgespielt. Ähm, ja, hat es halt genau so beschrieben, wie es ist. Ja, also Minzler fährt hier ein Konzept, bei dem er genau weiß, dass es ihm nicht um eine inhaltlich sachliche Debatte geht, sondern äh, er nimmt Bedenken der Realbedenkenträger auf, formuliert sie für sich, um eigentlich nur Reaktion zu ziehen. Also, es ist voll, völlig absurd, aber es ist leider gängiges und auch lustigerweise gängig populistisches Merkmal von Leuten, die eine Stimmung irgendwie bestimmen wollen oder erzeugen wollen und eine Stimmung erregen wollen. Deswegen wundert mich das nicht, mich bei diesem RB-Konzern, Basti hat es gestern bei Fußball 2000 gesagt, wer auch rechts außen, wer rechts außen bei, bei RB steht, ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall der, der, der Präsident, beziehungsweise der Chef des Ganzen. Ja. Insofern. Das passt halt. Und passt, natürlich, ja, ja werden so, solche Strategien dann auch da äh, mittlerweile selber im, selbst im Fußball halt ganz gerne verwendet, um eine Deutungshoheit zu haben und nicht sich immer als Opfer zu gerieren. Es ist eine Erbärmlichkeit. Und das Einzige, was wir damit tun können, ist äh, sagen, dass wir immer wieder auf die realen Ver Machtverhältnisse gehen und nicht, uns eilen lassen, weil das Allerschlimmste ist, dass wir so ein Narrativ übernehmen, dass wir dann plötzlich sagen, oh ja, der guck mal, denen geht es ja auch so schlecht. Nein, Bullshit. Und das ist halt genau der Punkt und das geht ja genau dann, was du auch gesagt hast, René. Am Ende musst du halt immer eine Gegensätzlichkeit bilden. Du musst sagen, ja, okay, das hat er jetzt gesagt, das ist ja schön, dass er es das sagt, aber so sieht die Realität aus. Es ist halt erbärmlich, dass wir mittlerweile schon beim Fußball ein Fact-Checking machen müssen, ja, also wenn das so weitergeht, also ich meine, klar, dass wir bei, bei Wahlkampf, Polit bei der Politik wahrscheinlich auch mittlerweile bei äh, wissenschaftlichen äh, Dingen ein Fact-Checking machen müssen, aber dass es jetzt so weit kommt, dass wir selbst beim Fußball angetrieben durch RB dazu kommen, dass wir wahrscheinlich immer so eine Tabelle, äh, keine Ahnung, Faktenfinder, ja, wahrscheinlich gibt es bald den Sportschau-Faktenfinder, wenn RB weiterhin so, äh, <lacht> so Interviews gibt, ja, dann vielleicht ist es der einzige Weg, um denen mal zu zeigen, dass es halt so nicht geht. Aber es ist bitter und ähm, naja, Mitzler äh, versteht sein Handwerk. Ja, leider ja. Das ist richtig, ja. Haben wir noch? Habt ihr noch äh, Ergänzungen zum dummschwätzer oder wären das die drei Kandidaten für die Abstimmung in dieser Woche? <lacht> Schon drei, drei richtig gute Nominierungen, muss man sagen. Ne? Ja. Dann würde ich sagen, ich belassen wir es ne? dabei. Ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, habt die Möglichkeit, hier äh, abzustimmen. Und dann werden wir mal nächste Woche gucken, wer das Rennen gemacht hat und vielleicht gibt es dann mal wieder eine Woche ohne Dummschwätzer. Ich glaube, die Energie ist bei uns allen gerade nicht so groß vorhanden. Deswegen wollen wir euch jetzt auch noch eine gute Tat der Woche präsentieren. Da haben wir nämlich auch noch eine und vielleicht bringt uns das wieder so ein bisschen in positive Stimmung.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 So, Marvin, du hast ja eine gute Tat der Woche reingeschrieben. Möchtest du uns kurz sagen, ja. um was da geht? Ja, auf jeden Fall. Alle Jahre wieder, das ist ja mittlerweile schon eine der Standardaktionen, die wir hier im Eintracht-Podcast sehr, sehr gerne ähm, empfehlen. Und zwar gibt es wieder die Weihnachtsgeschenke für Frankfurter Kinder. Jetzt haben wir ein bisschen eine Schwierigkeit, durch Corona ist ein bisschen eingeschränkt, ne? wo kann man überhaupt noch einkaufen gehen, wo ist es möglich. Aber unter dem Link, den wir euch dann präsentieren, in den Show Notes haben wir die Möglichkeit aufgezeigt, äh, wenn man dann nochmal weiterklickt, dann gibt es einen Handzettel, Weihnachtsaktion, da gibt es genügend Bereiche in Frankfurt, wo man hingehen kann. Und ähm, da gibt es einen kleinen Weihnachtsbaum oder einen größeren Weihnachtsbaum. Da sind massig ähm, Ideen von Kindern, was sie sich ganz gerne wünschen. Dann nimmt man sich eins und äh, schaut dann, ob man das irgendwo bekommt. Und dann entweder kann man es dort schon wieder hingeben oder man, ich glaube, man sollte es dann dort an dem äh, hingeben oder im Frankfurter Kinderbüro. Und dann kann man äh, sehr vielen Frankfurter Kinder ein Geschenk machen und eine kleine Freude machen zu Weihnachten, die uns ja das Weihnachtsfest was uns ja alle irgendwie vor Herausforderung stellt, aber es gibt ganz ganz viele Möglichkeiten. Wie gesagt, du kannst im Nordwestzentrum äh, Nordweststadt, Brudi, wenn du da irgendwie ein bisschen, oder fast, wenn du da ein bisschen einkaufen willst, kannst du dort machen, kannst du da mal schauen. Galeria Kaufhof, dann hast du ganz, ganz viele Möglichkeiten im Dornbusch. Von der Getränkeoase bis zum Katzenparadies. Also, wenn da nichts dabei ist, für die Leute, die ganz gern auf der Bergerstraße flanieren, Grüße an dieser Stelle an ähm, Stefan Reich beispielsweise, wenn du das jetzt hier hörst. Ja, da gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten vom Kupferstecher zum Reformhaus und äh, da hoffe ich, dass der ein oder andere sich mal. Da, da mal vorbeischaut, auch bei der Auffüllerei für die veganen Freunde unter uns, die möglichst ohne Verpackung leben, ist auch ein bisschen was dabei. Also ich würde mich freuen, wenn da mitgemacht wird. Ich gehe auf jeden Fall bald hin. Für mich ist es immer so, das ist immer mit einem größeren Einkauf dann noch bei Karstadt, wenn ich irgendwie noch Geschenke brauche für meine anderen Lieben, äh, dann werde ich das dann damit verbinden und dann freue ich mich. Karstadt ja sowieso immer eine ganz gute Ausstattung, da bekommst du das meiste für die Kids, äh, was die so wollen. Und da gibt es schon, können dir einen kleinen Fußball schenken, was weiß ich, Mal vielleicht gibt es auch irgendwie Lego oder so, das, da bin ich ein großer Fan, freue ich mich immer, wenn ich das schenken kann. Also ich glaube, man freut sich und den Kindern ist damit geholfen. Sehr coole Aktion, auf jeden Fall. Ja, finde ich auch sehr großartig. Wir verlinken das. Da findet ihr das nochmal beschrieben, beziehungsweise den, das PDF, wo ihr alle Stationen findet, wo ihr hingehen könnt und die Karten an den Bäumen findet. Eine sehr lohnenswerte und unterstützenswerte Aktion. Gut, dann haben wir noch ein paar Empfehlungen, die wir euch noch mit an die Hand geben möchten. Jetzt kommen die Empfehlungen von und mit René, Basti, Marvin und Dennis. Und Patricia natürlich. Ähm, und bevor wir zu deinen Empfehlungen kommen, haben wir an dieser Stelle auch noch eine kleine äh, Verlosung. Basti hatte es ja schon auf Instagram angekündigt. Hat, äh, angekündigt. Ähm, wer bis hierhin äh, zugehört hat, ja, der hat jetzt die Möglichkeit, eine Packung Eintracht-Mispelchen zu gewinnen. Basti, was ist das? Oha. Ja, ich glaube, das erklärt sich von selber. Es sind kleine Mispelchen im Schottglas, die man trinken kann, die sich großer Beliebtheit auch bei dir und bei euch erfreuen. Äh, ich habe ja ein Paket <lacht> bekommen und dann haben, durfte das hier im Eintra-Podcast verlosen, auch wenn es mir schwerfällt, das nicht selber zu trinken in diesen Zeiten. Ja, das klappt. Äh, alles, was ihr machen müsst, ist einfach nur den äh, Folgentweet zu retweeten und ich suche mir dann äh, am Mittwochabend suche ich mir den Nickname aus, der mir am besten gefällt. <lacht> Nein, Quatsch, ich suche dann <lacht> zu <zufallmäßig. lacht> Der, der PlayStation das PlayStation 5 auch beinhaltet. genau. genau so. also, Tauscht das eigentlich gegen eine PlayStation 5, sagen wir so. <lacht> <lacht> ja. Sehr gut. Nein, wir reden, dann ich dann einfach sagen, einen aus ja. und dann äh, <lacht> <lacht> schreibt derjenige, und dann schreiben wir denjenigen an und genau, dann werde ich das losschicken. Basti noch die sind mal offiziell lizenziert, ne? Genau. Das ist ja der Wahnsinn. Ja. Mispelchen bei der Eintracht. Mit der Eintracht gemeinsam saufen. Ja, auf mit der Eintracht durch Corona durchsaufen. <lacht> auf die Eintracht. Genau. Auf die Eintracht trinken. Jeden, jeden Tag. Immer wieder. Ja, finde ich großartig. Äh, danke, dass wir das äh, zur Verfügung gestellt bekommen. Und äh, ja, wie gesagt, ihr retweetet den äh, Sendungspost auf Twitter. Und Basti wählt dann morgen Abend jemanden aus. Und dann werdet ihr irgendwie in Kontakt kommen. Und dann schickt es Basti auf die Reise. Ja. Dann haben wir noch eine Empfehlung geschickt bekommen von Ed Fenja für einen äh, Podcast. Der heißt, äh, der spielt das Spiel deines Lebens. Ich kann heute nicht mehr reden. Ähm. Ich habe nur mal kurz eine Folge reingehört. Die zwei Episoden, die da bislang erschienen sind, schlummernd noch bei mir im Podcatcher. Geht um, ja, Spiele von Eintracht-Persönlichkeiten. Unter anderem gibt es eine Folge mit Fjörthoft zu dem Spiel 99 und es gibt eine Folge, ähm, zum Herzschlagfinale zwischen Mainz und Frankfurt aus der Saison 2003. Also das sind die beiden Folgen, die jetzt aktuell äh, erschienen sind. Es wird immer mit einem Protagonisten der Spiele dort gesprochen. Ja, und wer da mal reinhören will, wie gesagt, ich habe nur mal kurz durchgeskippt. Ich fand aber die äh, kurzen Momente, die ich gehört habe, schon recht interessant. Also wer da Interesse hat, der findet da vielleicht noch einen weiteren interessanten Fußball-Podcast. Ja, und wenn wir jetzt schon bei Empfehlungen sind, dann kann man auch jetzt schon mal den ein oder andre, das ein oder andere Auge auf die nächste Woche halten. Da ist es dann die große Alex-Meyer-Woche. Das mitbekommen dass er unter anderem bei meinem Arbeitgeber Hessischer Rundfunk dann auch zugegen sein wird. Und warum sage ich das? Denn es wird auch eine es wird eine Doku über Alex Meyer geben und da, wie könnte das anders passen? Das ist nicht nur Alex Meyer zugegen, sondern auch Alex Odenthal, also Odoratio, die hier beim Eintracht-Podcast für Weltruhm erlangt hat, ja, ist dann dementsprechend auch ähm, Teil der Doku, also wird dort zu Wort komme ich wohl auch. Ähm, ja, scha schaut mal rein, es ist ähm, um das, es geht um das Leben des, Fußball Gottes, das einzig wahren Fußball Gottes, vielleicht wird er irgendwann nochmal ersetzt, aber mal schauen. Ich glaube, das könnte ganz gut werden, gerade wenn ein so fähiger Mensch wie Olli Meier die Regie geführt hat. Und dann merken wir auch so ein bisschen, was für ein sportehrgeiziger Mensch dieser Alex Meier wirklich auch ist. Also es ist sehr vielschichtig. Ich bin mal gespannt, weil ich habe früher immer gedacht, der muss jetzt gar nicht vor Mikro, der soll Fußball spielen. Aber was ich dann so in den Ausschnitten schon gemerkt habe, hat mich, ich will mal sagen, positiv überrascht. Das klingt auf jeden Fall sehr gut. Also ab nächster Woche, sagst du, dann einfach mal regelmäßig auf den Seiten des Hessischen Rundfunks vorbeischauen. Genau, vielleicht auch nächste Woche. Na, schauen wir mal, mal. Ich weiß das nicht. Aber wir werden wir es bestimmt nochmal an die Shownotes hängen. Genau, beziehungsweise dann auch vielleicht zwischendrin schon mal auf Twitter und so veröffentlichen, wenn die Sachen da sind. Klingt auf jeden Fall sehr interessant. Da freue ich mich schon drauf. Ich habe noch äh, zwei kleine Sachen reingeschrieben und zwar ist heute Release-Tag des Fußball- oder Football-Manager 2021, wer ähm, mal selbst so ein bisschen an äh, Taktikkonstrukten feilen will. Ich habe in die Beta schon mal ein bisschen reingeguckt, da hat sich doch einiges am Spiel auch jetzt wieder getan. Vor allen Dingen, was dieses Jahr sehr heraussticht, ist die, die Match-Engine, die da nochmal weiterentwickelt wurde, da nochmal so ein bisschen auch dynamische Spielzüge, beziehungsweise dynamische auch Entscheidungen von, von Spiel. Spielern in den einzelnen Zügen dann tatsächlich auch stattfindet, was ich sehr interessant finde. Ähm, es scheint wieder sehr rundes Spiel geworden zu sein, da sind noch mal ein paar Verbesserungen jetzt in die Beta eingeflossen, kann ab heute die Vollversion oder auch die Mobilversion erworben werden und ich glaube, es gibt auch wieder so ein bisschen Startrabatte, also wer da so ein bisschen jetzt Bock hat auf Fußballmanager, der hat da wieder das Highlight des Jahres gefunden, wahrscheinlich. Pa Wenn es nicht wieder hunderte von Stunden versenkt Ja, würde, wäre das, das, ist, das ist wirklich eine geile Sache. Das so ist das Problem. Ja. Patrizia, zockst du das? Ähm, ja, also momentan nicht. Ich habe mir das Letz-, den letzten für die Switch geholt, fand das dann aber richtig kacke, weil das auf irgendwie, das ist halt so ein PC-Spiel, das ja. okay. geht. Also auf der Switch war das von der Stimmt. Bedienung her auch irgendwie nicht so geil. Und deswegen habe ich es ganz schnell gelassen, also derzeit habe ich es nicht, aber an sich ist es ganz cool, ja. Es ist nicht wirklich einfach so, dass man halt auch einfach, denn das du sagst, schon extrem viel Zeit darin versenkt, ne? Ja, es, es kommt glaube ich drauf an. Also es gibt ja auch diese Mobilvariante, wo du so ein bisschen weniger Funktionalitäten halt auch wieder hast, da kommst du wahrscheinlich irgendwie ganz gut durch. Aber das Ding ist halt schon vom Grunde auch darauf ausgelegt, dass du halt einfach sehr viel Zeit... Investierst in Aufstellung, in Taktik, in Mannschaftsgefüge und so weiter. Also, da hast du sehr viele einzelne Stellschrauben, die du. Äh, macht das Produkt ja auch aus, ne? Das, das, das ist, ist ja eigentlich das, was auf. das was dann geil ist. Ja. Was, du also, spielst sowas, sowas oder bist du eher dann wirklich der, der ähm, Gamer insofern, dass du halt mit dem Controller dann einfach. Ich bin gar kein Gamer, ich habe keine Playstation. <lacht> <lacht> <lacht> Immer wieder mit der getriggert. Nee, was wollte ich sagen? Ähm, ich glaube, mein Gamer-Jahr kommt dann nächstes Jahr erst tatsächlich, weil ich dann die PlayStation 5 endlich haben kann und nächstes Jahr nicht nur PlayStation 5, sondern auch Anstoß kommt, glaube ich, nächstes Jahr raus. Anstoß soll nächstes Jahr im Frühjahr tatsächlich... Äh, genau und okay. ähm, das heißt, dieses Jahr gibt es Football Manager und FIFA, da bin ich raus. Ich steige nächstes Jahr wieder ein, wenn es einen neuen Pro Evolution Teil und Anstoß gibt. Das ist eher... Von diesem Genre sind das eher meine Favoriten, Anstoß und Pro Evolution statt. Ja. Auf Anstoß freue ich mich tatsächlich auch. Das war so der, das Fußballsimulationsspiel, mit dem ich dann erst so richtig auch in dieses Thema eingestiegen bin. Also da habe ich auch wieder richtig Bock drauf. Ich hoffe tatsächlich, dass sie das sehr ordentlich umsetzen. Ja. Schauen wir mal. Ja, wollt ihr was zur PlayStation 5 wissen oder äh, interessiert euch Nein. das nicht? Nein. danke für diese Sendung. <lacht> ähm, ja, ja, lass uns das irgendwann noch mal später fortsetzen. Ich, okay. auch. <lacht> ihr könnt, ich kann auch rausgehen. Ich glaube, ich bin der einzige, der hier keine hat, so wie ich das verstanden. Nee, aber auch wenn ich, also ich es ich auch nicht. Auch keine. Nein, nein. Dann Dennis. Also Dennis und ich verabschieden uns und machen, regen uns darüber auf, dass die <lacht> Eintracht Verletzungen nicht richtig kommuniziert, während ihr genau. über PlayStation redet. Nein, Welche Verletzungen? So noch War äh, noch äh, was anderes oder was? Nein, nein, nein. Das Ja, nee, nee, aber das Standard, ist das Standardthema. Standard er klang aber. gerade. Tatsächlich gerade eben kürzer, als wenn da jetzt kurzfristig noch einer dazugekommen wäre. Ich habe jetzt auch schon schwer zusammengezuckt. Ja, Gut, dann würde ich sagen, beenden wir das hier, um Basti nicht allzu sehr leiden zu lassen. Wie gesagt, ich kann auch echt einfach rausgehen. Nein, komm, das war ja nur, war ja nur ein Angebot. Muss nicht. Genau. Ähm, äh, vielleicht, wie gesagt, ich glaube, du hattest es bei 93 schon gesagt, wer die Möglichkeit hat, da noch irgendwie... Ein, ein entsprechendes Gerät an Basti zu vermitteln, würde damit eine einzelne Person sehr glücklich machen, glaube ich. Gut. Vielleicht auch sein Umfeld, je nachdem. Vielleicht auch ich weiß. ab einem gewissen Zeitpunkt auch irgendwann sein, sein Umfeld, ja. Ja. Das könnte sein. Okay. Gut, aber dann ansonsten machen wir, glaube ich, jetzt hier äh, den Sack zu. Wir haben alles, was es zur Eintracht zu besprechen gab, äh, besprochen. Alle Links zur Sendung und auch die Hinweise, wie ihr uns unterstützen könnt, findet ihr unter eintracht-podcast.de. Äh, ja, und dann wünschen wir euch eine angenehme Restwoche, hoffen auf viele Tore, viele Punkte gegen Union und melden uns dann in der nächsten Woche in gewohnter Art und Weise wieder. Bis dahin, macht's gut!